Herzlich willkommen meine Damen und Herren, zu Gast bei Karl Brooks sind wir heute. Das heißt, wir sind vor den Toren Osnabröcks in Wallenhorst, besser gesagt, auf seiner Anlage. Und ähm, ja, schön, dass das geklappt hat, Karl, dass wir vorbeikommen konnten. Ja, herzlich willkommen. Bevor unsere Zuschauer uns natürlich im Dialog jetzt natürlich ein bisschen zuhören können, gibt es klassisch immer so anfänglich so einen Einspieler, damit die auch wissen, wie das hier aussieht, wie das Refugium von Karl Brocks aussieht. Okay. Das einmal heißt an. Karl, noch alles relativ neu. Das heißt, seit 2014 seid ihr hier zu Hause. Ja, jetzt ungefähr zwei Jahre sind wir jetzt hier. Im Juni zwei Jahre. Ähm, neben der Göttergattin Ann-Kathrin, neben Luisa, die wir gleich auch noch sehen. Ähm, wie kommt es dazu? Ist das das Glücksschwein gerade gewesen, was wir da hatten? Das Glücksschein, das haben wir damals zur Hochzeit bekommen, letztes Jahr, als wir geheiratet haben. Und äh, ja, bisher hatten wir äh, das genötige Glück äh, gehabt. Ich hoffe, dass wir es das in den nächsten Jahren auch noch haben. Neben Schweinen, neben Hühnern natürlich für Luisa ganz, ganz wichtig das Pony. Ähm, wir werden über die Ponys gleich natürlich noch intensiver sprechen. Ähm, ist das auch aus familieneigener Zucht? Nee, das, ja, das Pony, das haben wir von meiner Schwester zur Verfügung gestellt bekommen. Da ihre Tochter da größer geworden war und die ein neues Pony gekriegt haben, hat sie uns äh, dieses Pony dann halt zur Verfügung gestellt und äh, es ist wirklich eine Bank und man kann froh sein, wenn man wirklich so ein Pony äh, reiten darf oder haben darf. Wir werden gleich so ein bisschen noch ähm, intensiver über, das, ähm, über die Ponyzeit natürlich sprechen. Ereignisreiche Wochen liegen ganz klar hinter dir. Sportlich, das ist das hochinteressante, sportlich wirklich super erfolgreich. Fing das Jahr schon an, ob in Leipzig oder in der Hallensaison in Münster, dann dieser großartige Erfolg in Hagen, im großen Preis, Medicino der siebte Platz. Dennoch natürlich einfach, es hatte sich sehr, sehr viel verändert. Ähm, nicht nur vom Sportlichen her, sondern einfach auch, dass die Föderation herankam und sagte, meine Güte, wir wollen Karl Brox auch noch in anderer Funktion haben. Ähm, trotzdem die Frage, was war letztes Wochenende? Stand der Sport auf dem Programm oder war es eher ähm, das Trainerdasein? Ach, das war eigentlich äh, ein ruhiges Wochenende für mich. Ich musste ja nicht, nicht viel machen da. Ich musste ja jetzt auch keine, die Kinder, die Ponyreiter jetzt nicht da trainieren, großartig wie bei den. Nationenpreisturnieren, die wir jetzt schon hatten, sondern ich konnte mich da ganz entspannt auf den Richterturm setzen und schauen halt, wie die Kinder reiten. Ich möchte dennoch anfangen. Ich möchte ein bisschen chronologisch vorgehen, wie alles anfing und ähm, man weiß darum, dass ähm, dein Vater ebenfalls auch so ein, ja, für mich ein richtiger Pony Freak ist. Ähm, was die Zucht natürlich angeht und Ähnliches, wer ist damals auf die Idee gekommen? Ähm, dass Karl ähm, zum Reiten kommt. Kam das von der Familie oder war es damals schon so dein Interesse, dass du gesagt hast, meine Güte, ich möchte das mal ausprobieren. Kann man, kannst du dich noch daran erinnern oder besser gesagt, es ist ja meistens so in familiären Erzählungen, dass es erzählt ja. wird. Was hat man, was hat man erzählt? Wie bist, du, wie bist du, zum Sport gekommen? Ja, also meine Eltern, die haben ja selber äh, auch geritten. Meine Mutter Dressur, mein Vater bis M springen äh, und dadurch haben wir schon immer auch auf den Pferden so halt drauf gesessen oder man von Freunden wurde mal am Wochenende mal ein Pony geholt, äh, was ich da mal reiten durfte. Und dann äh, war ich so sechs Jahre, war ich auch schon ein bisschen älter und ich konnte auch schon jetzt mal alleine auf dem Pferd oder Pony mal galoppieren. Habe nebenbei auch äh, erfolgreich Fußball gespielt. Nur irgendwann, da äh, wollte ich glaube ich mehr und so, so haben mir meine Eltern das erzählt, habe ich zu meinem Vater wohl gesagt, Mensch Papa, man kaufst mir nicht mal jetzt äh, ein Pony? Und dann äh, war es ja. dann auch so weit. Ich glaube, dann haben die auch nicht lange äh, gefackelt, sage ich mal so. Und da habe ich dann damals, hatten wir richtig Glück, weil das brauchst du ja heutzutage auch, äh, mein erstes Pony Charlie bekommen. Und äh, ja, das war wirklich eine Bank. Und wirklich, ich glaube, wenn du dann so ein Pony hast als erstes Pony, dann, dann bleibst du auch dabei, wenn du dann erfolgreich bist. Und äh, dann kommt das, ja... Das eine nach dem anderen. Das erste Pony ist unglaublich entscheidend. Ähm, ich kenne es aus meiner Familie. Sohn spielt auch Fußball. Du hast auch intensiv Fußball gespielt. Ich dürfte bei mir zu Hause eine Frage nie stellen. Und diese Frage wäre: ähm, Entscheide dich für etwas. Ähm, möchtest du Fußball spielen oder möchtest du reiten? Ähm, weil ich glaube, er könnte das nicht machen. War das bei dir damals auch so, weil es zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind? Ähm, bitte das Ganze nicht trennen. Ja, nachher ging es schon so weit. Ähm dass ja die Fußballturniere dann nachher gleichzeitig schon waren mit den, mit den Ponyspringern oder so. Aber dadurch, dass ich, äh, ich bin heutzutage glaube ich nicht der Kleinste, aber damals war ich mit immer der Kleinste in der Schule und bei den Fußballen, da war ich ja dann am Ende einer von vielen und dann äh, beim, beim Springen jetzt oder bei, beim Reiten bei unserem Verein, da waren dann so zwei, drei Jungs, das war, war noch eine super Clique und wir sind dann zusammen auf die äh, Turniere dann gefahren und da war es noch mehr da hat man noch so mehr zusammengehalten das war noch was anderes jetzt als dann da wirklich äh, aber du hast trotzdem Fußball. weiter Fußball gespielt aber nicht mehr so intensiv ja nachher dann ganz aufgehört dann. Und nachher dann ganz ja, wann ja. hast, wann hattest du aufgehört dann mit dem Fußball mit sieben oder acht glaube ich okay aber du, jetzt nach wie vor ist Kicken immer noch ist Ja, ja. Immer noch angesagt absolut ja ich bin ja leidenschaftlicher Borussia Dortmund Fan ja. und wenn ich dann im Winter mal, wenn da in der Woche die Champions League Spiele anstehen, äh, wenn den anderen dann zu kalt ist, um ins Stadion zu gehen, dann versuche ich halt Karten zu kriegen und dann da hinzufahren. Mhm. Ganz, ganz interessant ist, ähm, wenn man aus dem ja, Ruhrgebiet oder Ruhrgebiets nahe kommt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bist du schwarz-gelb, ich bin im Übrigen auch in diesem Farbton geboren, ja. ähm, oder du bist blau-weiß. Ähm, gemeinsamer Freund Christian Ahlmann, ist blau-weiß. Ja. Ist das eine gewisse Rivalität, die es da gibt, oder? Ja, ähm wir schreiben uns dann schon gegenseitig dann so ein paar WhatsApp-Nachrichten <lacht> dann so und betteln uns so ein bisschen, sag ich mal. Ne? Aber das ist ja wirklich äh, harmlos, sag ich mal. Ist ja mehr Spaß. Harmlos trotzdem. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das vorhin in dem, in dem kleinen Einspieler gesehen haben. Ein Sprung, der hier ist, ist auch der, der BVB-Sprung. Der durfte nicht fehlen. Oder ist das auch? Nein, nee, der Schreck? war also den ersten Parcours, den ich da damals äh, gekauft habe. Ja. Da habe ich auch ganz klar gesagt, dass da auch äh, natürlich ein BVB-Sprung mit äh, dabei sein muss. Ganz klar. In Dortmund, in Dortmund hatte irgendwann Caspar Funke dann auch einen. Der hat das wahrscheinlich auch nur nachgemacht. Obwohl ich glaube, Carsten Aberkam hat, glaube ich, auch in Dortmund sprung ne? ja, das weiß ich nicht so genau. Aber ja. in Dortmund auf jeden Fall steht da immer einer. In, in Dortmund steht auch noch mal ein. Wir wollen noch ein bisschen noch mal auf die Ponyzeit noch mal so ein bisschen zurückkommen. Du hast gesagt, das erste Pony, ähm, das war Charlie, dem hast du relativ viel zu verdanken. Ähm, was hast du ihm zu verdanken? Woran liegt das? Weil er, weil er so eine treue Seele war? Weil er, ja. weil, er, weil er dir den Sport leicht gemacht hat, dort hineinzukommen? Oder ähm, was waren so die Attribute, die, die wichtig sind, damit Jungs, wenn die anfangen, einfach dann auch am Ende dabei bleiben? Ja, am Ende war der, glaube ich, ehrlich einfach beim Springen. Mhm. So, der ist, der hat mich darüber gezogen. Auch wenn die Distanz da mal halt nicht so gut war, äh, hat er dann einen dabei gemacht und dann war der rüber. Der war schnell. Ähm, der war leicht zu reiten. In der E-Dressur habe ich zwar immer eine 5,9 gekriegt, dann saßen immer die Richter da vor einem und, ja Karl, äh, willst du ja Springreiter werden, oder? Ich sage, ja, das würde ich auch werden. <lacht> also, also die haben mir da, damals ja. schon geraten, so Dressur, das ist glaube ich nicht so dein Ding. Obwohl ich Jugendreiterprüfungen komischerweise viele gewonnen hatte, ja. aber dann, wie es dann so weiterging, äh, da war ich doch besser beim zum, guten Reiten, zum guten Reiten gehört gutes Dressurreiten. So, wenn ein Part schon mal in der Familie auch dem, der Dressurreiterin nahe ist, ist das, ist das vorteilhaft. Ähm, war das bei dir in deiner reiterlichen Ausbildung auch so? Ähm, springen ist schön und gut, Dressur wird auch geritten? Ja, aber das wurde mehr so vom Verein wirklich gemacht. Wir okay. hatten sehr gute Reitlehrer im Verein und wir sind dann wirklich da wirklich jeden, jeden Tag da fast hingefahren. Dressurstunde, Mittwochs Springstunde, Donnerstags wieder Dressur und dann Freitag, Samstag, Sonntag war Turnier. Aber ich bin dann hab dann selber so bis Kreismeisterschaften da in der Quadrille dann mitreiten und dann auf der Dreiecksbahn das Pferd äh, vorstellen und äh, Programm Nummer 218, Disco Dancer und dann äh, die Abstammung da. Äh, also ich habe das komplette, wie viele andere auch machen, von klein an das komplette Programm. Äh, Mitgemacht, haben, ich Disco so. Dancer, muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, passte natürlich. Ja, hundertprozentig. <lacht> passte, passte natürlich unglaublich gut. Ja, aber dieser ähm, wirklich, mit dem ich das damals gemacht hatte. Disco Dancer. Ja. Ähm, ist unglaublich wichtig, positive Erlebnisse. Kannst du dich an die Zeit erinnern, ähm, Ponyzeit auch noch erinnern, wo es auch mal boah, so richtige Nackenschläge gab, wo du mal sagst, meine Güte, ähm, ähm, unangenehme Gefühle. Jetzt ich ja. sag mal. Ja? ja, erste deutsche Meisterschaften damals so Berlin-Dalgo mit einem Pony, der hieß Nick. Der war sehr erfolgreich mit der Vorreiterin. Äh, der hatte absolute Top-Qualität, aber den musstest du wirklich immer auf den Punkt reiten. So und als äh, Ponyreiter, ich sehe das ja heute auch, da, da bist du halt noch Kind. Da, da, mhm. Das kannst du noch nicht so verlangen. Und wenn du dann, ja, dann bist du auf einer deutschen Meisterschaft oder auf dem Preis der Besten und dann kommst du mal halt nicht passend hin und wenn die dann den sag ich mal, den Stempel da reinhauen und schon niederschmetternd. Sind, so. Das war die erste deutsche Meisterschaft, wo du, wo du warst? Ja, das weiß ich nicht mehr so genau. Das mhm. kann sein. Da kann ich mir jetzt aber nicht mehr so genau wo, Wobei erinnern. wir über Berlin gleich auch noch mal reden. Da gab es ja im Endeffekt das Versöhnliche nachher auch noch an Berlin. War ein goldenen Sattel damals. Ja. Ähm, den den gab es im Endeffekt, den im Endeffekt, dann, den im Endeffekt ja. auch in, in ähm, Berlin. Als die Ponyzeit entweder vorbei war oder besser gesagt kannst du dich noch daran erinnern, wann die meistens geht das so ein bisschen fließend ineinander über. Ne? Ponys ja. vielleicht noch ein bisschen, dann so die Grosswerde. Wann war das und wie war das? Wer kam das erste Mal? Der gesagt hat, meine Güte, Pony wird zu so langsam, ähm, wird Karl zu groß, das war es vielleicht nicht. Aber ähm, wann kam das erste Großwert? Ja, dadurch, dass wir, wir ja relativ nah auch äh, an Mal dran sind, äh, hatten wir auch immer guten Kontakt zu meinem Vater schon, zu Schorsch Almann. Mhm. Und die hatten damals ein, ein Pony, von der mein, von meinem Vater die ganze Zucht, sag ich mal, aufgebaut worden ist, die White Lady, die auch relativ bekannt ist, weil die ganz viele gekörte Hengste schon... Ähm, Rexe Robber. Robber. Ronaldo vom Schwarz. Ah ne, der ist ja schon wieder aus der Tochter daraus. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz viele gekörte Hengste daraus und erfolgreiche Sportponys. Ähm, dadurch war immer der Kontakt so zu Ahlmann mhm. und als ich dann so 16 war, ich dann auch von Alman äh, zwei Pferde äh, zur Verfügung gestellt, die zwar da gestanden haben, und wir hingefahren sind zum, zum Reiten. Das war einmal Scarlett und auch Patent. Und äh, mit Scarlett war ich dann auch so, dass ich dann bei den Junioren in Soltau dann auch schon äh, die deutsche Meisterschaft dann geritten hatte und die von Almann quasi äh, zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Komisch war, es ging dann mit den Großpferden los. Ähm, das Herz von Papa von Karl Borx, ähm, das ist bei den Ponys geblieben. Der ja. ist nach wie vor den Ponys, immer auch als du schon, ähm, der ist immer den Ponys verbunden geblieben. Was war das, dass er einfach gesagt hat, meine Güte, auch wenn Kali schon Großpferde reitet, mein Herz schlägt für den Ponysport, oder wie du gerade ja noch mal intensiv gesagt hast, für die Ponyzucht. Ja, dadurch, dass ich glaube ich einfach ähm, so viele Ponys auch hatte. Ich hatte ja äh, White Lady, Fire Lady, Nick, Bravo, wenn andere, sage ich mal, heutzutage mit einem oder zwei Ponys zu den guten Turnieren fahren, da bin ich schon mit vier oder fünf Ponys, ich mal, losgefahren. Und wenn der eine nicht gewonnen hatte, dann mhm. hat der andere gewonnen. Und dadurch hast du ja dann so, war das eine ganz, ganz, ganz erfolgreiche Zeit. Habe ich ja alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, außer mhm. jetzt den Europameistertitel, aber Deutscher Meister, Westfalenmeister, also alles, was du gewinnen konntest, hatte ich ja damals dann gewonnen, Nationenpreise dona esching und... Ähm, so eine White Lady, weil die ja so total verrückt war und mein Vater damals die dann auch in der Woche so mitgeritten hatte, mit der er ins Gelände gegangen ist und ich die dann nur so ein bisschen gesprungen hatte, war ja auch so eine gewisse Verbindung auch zu, zu diesem Pony jetzt. Ne? Die anderen wurden teilweise verkauft oder wieder weitergegeben vom Besitzer zu anderen Reitern ähm, und die ist am Ende geblieben, weil die hätte sowieso auch kein anderer äh, <lacht> Reiten können. Hm. So, und jetzt hast du da äh, so eine Stute und die war auch noch sehr gut gezogen. Und dann, dann ging das so los. Und wenn dann die, die Zucht oder die Nachkommen dann plötzlich auch noch so, und da, äh, ich denke, das Sankt. weißt du ja selber, wenn du dann ein gutes Fohlen hast oder der ja. ist dann nachher jährlich zweijährig, macht einen guten Sprung, ja, dann äh, machst du ja auch weiter. Das ist ja ganz, ganz normal. Und, und großartig, dass er es eben weiter und dass so tolle Pferde am Ende dann dabei rausgekommen sind, war, ja. das, einfach, ähm, war das einfach eine ideal großartige, großartige Zeit. Ähm, mit den Großpferden ging es dann nachher ja weiter und ähm, es kam dann auch relativ schnell bei den Junioren, dann glaube ich auch schnell der, der deutsche Meistertitel. Hm. Ja, bei den Junioren weiß ich jetzt gar nicht. Ich, auf jeden Fall war es so, dass ich äh, sofort von den Junioren auch an wirklich äh, immer Glück hatte mit Pferden. Ich ja. hatte damals die Chromatik, mit denen ich in Dortmund diesen emetra habe, was heute diese hgw äh, Nachwuchschampionat genau. ist wo da schon Pferdewechsel gemacht wird, dann den goldenen Sattel gewonnen. Chromatik, äh, aber bei den Europameisterschaften? Hatte ich den mit, bis zur Europameisterschaft bis zur bin, Europa bin ich mit dem ja. geritten. Und dann kam wiederum da bei den jungen Reitern äh, ein Pferd, der hieß Rubens. Ja. Ähm, das war der absolute äh, Top-Kracher mit. Ich sag mal, wenn ich den jetzt heute auch hätte, bei den, das, was ich jetzt reite, mhm. äh, könnte ich wirklich jedes, jedes Turnier mit reiten. Und, ähm, Ganz kurz nochmal zu den Ponys. Wenn man die Chance hat, viele Ponys zu reiten, würdest du das jetzt auch noch unterschreiben? Ist das immer ähm, für den Sport etwas? man muss sich umstellen. Ähm, man hat, man, Reitsport hat viel mit Routine einfach zu tun, das wissen wir. Durch vieles Reiten gibt es die Routine. War das für dich auch eigentlich so ein bisschen der Start in eine erfolgreiche Turnierlaufbahn? Auch? Ja, das glaube ich schon, weil ich hatte... Äh, wirklich sehr viele unterschiedliche Ponys und auch sehr viele komplizierte Ponys. Also die waren, die hatten richtig Blut ähm, und früher, da gab es das ja noch nicht so mit äh, diesen ganzen Gebissen oder Gamaschen, <lacht> welche Gamaschen hinten drauf <lacht> und dieses Ganze, wo, wo die sich da heutzutage, sag ich mal, ja. so viel die Gedanken drüber machen. Äh, ich sag mal, wir sind von, meine Eltern sind jetzt nicht reich, aber wir sind jetzt auch nicht arm. So, wir hatten ja diese Ponys da zur Verfügung gestellt bekommen, andere haben wir gekauft. So, die hast du dann da. das musst du auch da äh, was draus machen. Nicht rumheulen, wenn es mal nicht klappt. Das das geht weiter so. Ne? Und war dann, das eine bessere Zeit, würdest du sagen, weil man, man hat früher mehr Sachen mit Reiterei gelöst und weniger vielleicht mit Sachen gelöst, wie eben Gebissen oder eben mit Gamaschen oder mit anderen Hilfsmitteln, um sich Sachen vielleicht auch leicht zu tun? Ja, das war auf jeden Fall total unprofessioneller, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, also, wenn man da, ich weiß noch ganz genau, da sind wir nach äh, Bern hingefahren bis in die Schweiz, auf einmal war das Pony nicht äh, gerade beim, ähm, Wettcheck. beim Wettcheck. so und die hatte schon so einen Spezialbeschlag, sage ich mal, jetzt mhm. runter. Aber da wurden ja nie Hufgelenke behandelt, der mhm. Rücken gemacht. Äh, das hast du einfach früher nicht gemacht. So, ne? äh, wenn man ja. mit dem Wissen von heute zu damals, boah, das wäre abnormal. Ähm, gewisse, gewisse Verbindung gibt es jetzt natürlich einfach, weil du natürlich auch als Bundestrainer oder eben auch in dieser Riege mit dabei dein Wissen auch noch mit reingeben kannst. War es früher schon so, heutzutage, du hast gesagt, ähm, man braucht, wenn man die junge Reiterzeit, wenn man die im Endeffekt auch erfolgreich, wie du sie gemacht hast, durchlebt, braucht man einfach, da braucht man Kracher. Das ist heute nicht anders. Das ja. ist ja im Endeffekt, ähm, wenn du letztes Wochenende eben auf dem, beim Preis der Besten, wenn du da siehst, was eben da als drei Sterne dann steht, ja. Ähm, da gibt es wenige große Preise, glaube ich, einfach auch auf diesem Niveau in Deutschland, die einfach diesen Anspruch haben. Ja, obwohl da jetzt so bei den Junioren, junge Reiter ist schon eine große Anzahl an Reiter und Pferde, finde ich, die da jetzt mittlerweile äh, rüberspringen. Wenn man sich ja jetzt auch teilweise die ganzen Wochenende, wie viele internationale Turniere es gibt und wie viele 1,50 Springen es so gibt wie viele Pferde und wie viel Reiter heutzutage über diese 1,50 Springer mhm. null gehen können, sage ich mal. Das ist ja äh, teilweise Wahnsinn. Und wenn du sagst, dass es ja zu deiner Jugendzeit einfach auch noch anders war, dann ist die Zeit relativ schnell gewesen, wo das im Endeffekt jetzt so passiert ist. Das heißt, die Entwicklung des Sports der letzten 15 Jahre, ähm, das war schon eine enorme Entwicklung. Ja, gewaltig. Ja, wirklich. Vom, vom Equipment, sage ich mal, mhm. äh, die LKWs. Früher sind wir teilweise mit den Hängern noch zu den großen Turnieren gefahren. Da war vorne am, am, am Hänger vorne die Sattelkammer äh, doch so vorne dran gemacht. geschraubt genau. und so. Und äh, ja, heutzutage, da kommen die ja mit Trucks an, äh, wie so ja, kosten ein halbes, halbes Haus, sag ich mal. Ne? Ja. Ähm, und wir drehen jetzt noch mal die Zeit ein bisschen zurück. Schule war vorbei. Das Gott heißt, sei Dank. You, Schule war, war so ein bisschen, okay. was warst du froh, warst froh als Zander war? Ja. Ja, ich war jetzt nicht schlecht so. Ne? Ich habe auch mal einen blauen Brief gekriegt, aber nee, ich war jetzt nicht, guten ich war jetzt hier so. ähm, dämlich, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, als, du, als, du aber, als die Schule zu Ende war, ging es aber darum, dass man sich einfach über den Beruf Gedanken macht. Du hast, Papa hat Firma, Dachdecker-Firma? Ja. War das klar, dass du gesagt hast, wir machen erstmal das? Oder hast du da schon einmal gespielt und hast gesagt, meine Güte, ich würde doch aber auch gerne mein diese Hobby-Leidenschaft des Reitens auch gerne zum Beruf machen? Wer hat da die Entscheidung gefällt? Du oder hat man doch in der Familie gemeinsam gesagt, nein, was solides und eine Basis ist erstmal das? Ja, richtig? das auf jeden Fall. Ich glaube schon. Also, meine Eltern haben auf jeden Fall gesagt, mach erstmal, mach jetzt erstmal hier die Lehre und so. Und da habe ich mich auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht groß äh, gegen gewehrt jetzt, äh, klar. Der Sport er, ging ja auch weiter, oder Ja genau, nicht? genau oh. das Reiten ging ja trotzdem weiter und ähm, ja, ist auch nicht schlimm, also. Würdest du das, würdest du das jetzt, würdest du das jetzt ähm, einfach jugendlich mit einer ankommen, und sagt, meine Güte, ähm, für mich gibt es nur Reiten, ähm, würdest, du ihm das auch, würdest du ihm das auch raten? Das ist ja ganz schwierig, also das, das fragen mich oft welche, ehrlich ja. gesagt. Das kommt wirklich total aufs Talent drauf an, ja. weil wenn du jetzt, ähm, es gibt ja jetzt so viele, die jetzt sage ich mal äh, einen Meister machen, mit ja. Stehenspeck bestehen und Wissen trotzdem dann am Ende nicht, was, was mache ich jetzt damit oder kriegen, kriegen keine Arbeitsstelle damit oder so oder müssen sich dann da wirklich, ich will jetzt nicht den Beruf des Reitlehrers da jetzt schlecht machen, äh, dabei hinstellen und Tag für Tag da, ich weiß nicht, wie viele Leute da. Ähm, und die haben sich bestimmt was anderes überlegt, ja, als, als sie damals angefangen so haben. So, diese Jobs, sage ich mal, wenn du jetzt, ähm, mhm. klar, ist es ist immer schön, wenn du einen Lehrer hast, hast was vorzuweisen und so, aber wenn du, so sagt Frankes Lothar ja auch immer, wenn du reiten kannst, dann brauchst du das alles nicht, weil dann kriegst du ja auch einen, einen guten Job. Es ist immer blöd, wenn dir dann was äh, passiert. Du brichst dir ganz komisch dein Bein und kannst nie wieder reiten. Dann ist es natürlich schön, wenn du was anderes gelernt hast, so wie eh ja. so Bankkaufmann oder Kauf, kaufmännische ja. Lehre, dass die eventuell dann einen anderen Beruf machen könnten. Aber wenn du Talent hast und du kannst richtig reiten und du, du willst das auch und du stehst dahinter und du gehst so ein bisschen auch, sag ich mal, die ersten Jahre... Ich will jetzt nicht das Schimpfwort sagen, aber erstmal von unten nach oben sag ich mal, ähm, dann hast du die Chance auch ein top internationaler Reiter zu werden und dann kriegst du auch, denke ich, die, die, die guten Angebote dann von den großen Stellen sage ich mal und musst nicht irgendwelche äh, Handelspferde reiten oder Verkaufspferde oder irgendwelche Korrekturpferde, sage ich mal so, weil dadurch verdirbst du ja dann auch am Ende dein Deine Deine Reiten. Reiten, so, das, ne? gute Reiten ja. das gute Reiten, Ich weiß noch, ich, ich hatte damals so meine ersten Pferde oder auch meine Ponys, die waren ja immer relativ schwierig und äh, das werde ich nie vergessen. Ich war zwar auch immer erfolgreich, aber ich hatte immer so den Ruf, wenn jetzt irgendein Pferd nicht so funktionierte, mhm. gib dem mal, bring Klar. den mal zu Kali oder bring den mal nach Brox hin und so. Ne? Ähm, und dann ist mal Kurt Gravenmeier an mich herangetreten und dann hat er zu mir gesagt, Karl, ich gebe dir jetzt den guten Rat, du musst den Ruf loswerden, dass du nur immer diese Scheißtiere über den Parcours reitest, mhm. seh zu, dass du gute Besitzer kriegst und Kracher unterm Arsch. Mhm. Nur so kommst du weiter. Und das habe ich mir unheimlich äh, eingeprägt. War das trotzdem auch etwas, was, wo man dann einfach ähm, so eine gewisse Selbstzufriedenheit rauszieht, weil man gesagt hat: meine Güte, ich schaffe es sogar mit dem Krepelsack, oder besser gesagt, mit dem nicht so talentierten Pferd, schaffe ich es trotzdem, den Parcours zu bewerkstelligen, dass man sich daraus ja, wie so ein. Ähm, wie so ein Lob sich selber holt oder ähm, weshalb hatte man auch Spaß daran? Es, ja, es, es gab ja auch einen gewissen Reiz daran, an nicht so guten Pferden, die dann auch turniermäßig gut vorzustellen. Ja, ich will noch nicht mal sagen, dass sie nicht gut waren. Die waren gut, aber die ja. hatten die eine war meinetwegen richtig stark mhm. oder der eine sprang keinen Wassergraben und sowas. Vom Talent her, glaube ich, von der Qualität waren viele gute dabei. Nur einfach halt nicht so von jedermann so zu reiten und ähm, ist natürlich so, wenn du dann diese darüber reiten. Ich habe mir da jetzt keine Gedanken darüber, mir war es darauf eingebildet. Aber wenn du die natürlich über ein Parcours reiten kannst und wenn du dann auf ein leichtrittiges Pferd oder auf ein richtig gutes Pferd, ja, das war ja dann für einen wie wie fahrradfahren ja. so, ne? wobei du hast auch gesagt man kann sich mit wenn man sehr sehr häufig ähm, gerade sehr derbe korrekturpferde hat sag ich mal wo man viele kann man sich schönes reiten auch kann man sich auch vermiesen oder kann man einfach auch ähm, wird auch es wird wenigstens häufig auch mal nicht mehr so schön es sieht dann manchmal bei ja. einigen dann nicht mehr so nicht mehr so schön aus du hast eigentlich immer einen relativ guten stil der war ähm, war das war das immer so hast, ja. du, hast du selber selber selber Wert darauf gelegt dass das ähm, ähm, nicht nur effektiv sondern auch gut aus ja, aber mein Vater auch. Ich weiß noch, war mal, am Anfang war mein Unterschenkel noch nicht so der beste. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so öffentlich sagen darf, <lacht> darf aber, aber dann hat er mir damals mal mit der Angelschnur den Steigbügel festgebunden. Ja, hatte man früher gemacht. Und dann putzelten aber die Achternoten. <lacht> <lacht> ja, ja, aber hat man früher generell häufig einfach gemacht, damit man erstmal weiß, wo das so ein bisschen, wo das im Endeffekt auch so ein bisschen hingehört, dass, ja. man, dass, man, dass man da so ein bisschen... Aber man hat ja schon auch, sag ich mal, seine Talente auch früher schon so, wenn jetzt äh, früher Aachen im Fernsehen lief, ja. die sind reingeritten. Äh, die sind einmal kurz so durch den Bildschirm geritten, dann wusste ich welches Pferd, welcher Reiter. Auch heute, ich kann mir so ganz so Sachen so unheimlich einprägen, wenn, wenn irgendjemand auf einem bekannten Pferd auf einmal wieder ein anderes Gebiss drauf hat. Das sehe ich sofort oder früher... Ist das wie so ein fotografisches Gedächtnis, dass du sagst... Das ja. kann ich mir einfach merken. Früher in Mathe, die ganzen Sachen, die <lacht> <Es ist ein lacht> ich, Da habe ich vorgesessen. Das, das ging ja, ja. nicht in meinen Kopf rein. Und diese Sachen so oder zum Beispiel Hengste. Ja, mhm. Früher hatten früher Hengstbücher zu Hause. Äh, die alten von Bernd Eilers. Ja, genau, diese, diese dicken, ja, diese dicken, diese dicken Genau. <lacht> ja. Wirklich, da äh, habe ich das Bild gesehen, habe das andere zugehalten. Und das waren ja hunderte von Hengste. Ja. Und ich konnte die komplette Abstammung, wer das ist und die komplette Abstammung auch von dem Hengst dann sagen, das fiel mir leicht. Es ist so, wenn man Sachen mit Freude macht, wenn man etwas mit Leidenschaft tut, dann fallen einem Sachen auch leicht. Wenn ja. man Sachen einfach machen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann fällt einem das schwer. Ist das bei dir sogar auch ein bisschen extrem, dass das so ist? Oder ist es besonders? Weil Doch, ich, das komme, ich, komme, ich komme darauf, weil du bist für mich eine Person, die die Leidenschaft des Sports in einem zu einem Ausdruck bringt, wie das sonst wenige tun. Das heißt, dein Strahlen und Brennen für den Sport habe ich wenige, wenige Reiter, die ich kenne, ähm, bei denen das so ist. Hat was mit deiner emotionalen Art zu tun? Das kann und, sein. Und so weiter. Aber es ist, ist bei deinem Vater, um auf den wir zurückzukommen, ist es bei dem aber auch ähnlich. Ja, es ja, hundertprozentig. Es ist am Endeffekt auch einer, ähm, der brennt. Äh, wir wollen trotzdem mal so ein bisschen noch mal weiter gucken, wie es weiterging. Bundeswehrzeit. Ja, beste Früher, Zeit bundeswehr war die beste Zeit? Ja. Also entweder, entweder, hatte man, entweder war man Wehrdienstverweigerer oder man ging zur Bundeswehrsportschule. sportschule so, Könnte man so <lacht> ähm, Warum war es die beste Zeit? Ja, weil du da einfach mit deinen ganzen Freunden da, ähm, die du sowieso schon aus deiner junioren jungen sage ich mal, kanntest. Ja. Hast du natürlich eine, ja, warst da fast ein ganzes Jahr zusammen, äh, konntest da zusammen deinen Sport quasi ausüben. Zwischendurch natürlich auch immer mal nach Hause zum, zum Heimtraining. Aber dann bist du sehr viel gemeinsam auf die ganzen äh, Turniere gefahren und ähm, ja, war eine super Zeit. Als wir da weggefahren sind, haben wirklich, äh, ich glaube, 90 Prozent, wir haben alle geheult, äh, weil es halt zu Ende war. Man hat natürlich auch viel Blödsinn gemacht, jetzt keine kriminellen Sachen, aber viel Blödsinn so mhm. und viel gelacht und ähm, ja, es war schon. Super. Wobei dann kam doch auch relativ schnell, dass du gesagt hast: meine Güte, jetzt mache ich nochmal eine ne Ausbildung beim DRKR, ja. um da auch, das heißt, die Nähe dazu warndorf, die ist doch auch erstmal geblieben. Ja, ja, ja, genau. Ähm, das war ja so, dass ich ähm, nach meiner Lehre als Dachdecker ja, ja da zur Bundeswehr Sportschule gegangen bin. Ja. Und dann äh, bin ich irgendwann an meine Eltern rangetreten und habe gesagt, äh, äh, dass ich doch nur reiten möchte. Ja. Aber das war ganz witzig, wir hatten bei uns in Waltrop, die größte Kirche ist die St. Peter Kirche. Mhm. Und die haben wir komplett neu ähm, eingedeckt? eingedeckt. Also mhm. komplett den Schiefer erst runter, dann die ganze Schalung runter, das ganze Holz und dann komplett alles neu. Die Baustelle die hat ungefähr, glaube ich, anderthalb Jahre oder so gedauert. Äh, das war eine gute Baustelle, das war Schiefern, das habe ich äh, gerne gemacht, gerade im Sommer, dann hast ja. du so deine Fläche. Und dann hast du da gearbeitet. So, während ich aber dann da quasi den Schiefer da am dranhämmern war, am hat mein Kopf schon wieder gerattert, was ich jetzt nachmittags ähm, mit den Pferden mache ja. oder was für ein Gebiss ja. ich mal ausprobiere auf dem oder äh, ob ich den einen Morgen springe oder doch lieber heute ja. und solche Sachen halt. Und dadurch habe ich gemerkt irgendwie boah, du machst das eine, das machst du, aber das andere, das liebst du. Ja. Und ähm, und dann war irgendwie, kam das dann, dass ich gesagt habe, boah, jetzt will ich äh, doch noch mal einmal auch mal richtig angreifen. Du musst mich daran erinnern, gleich, wenn wir fertig sind, das ist nämlich nicht für die Zuschauer gedacht, muss ich dir den Witz mit dem Dachdecker auf der Kirche noch erzählen. Okay, ich bin <lacht> gespannt. <lacht> ähm, und dann kam der Entschluss, wie haben die Eltern reagiert, als du gesagt hast? Er war ähm, traurig. Er war traurig? Ja, ich glaube Papa, der war traurig. Aber ah, ich habe es nicht gesehen, er hat es nicht hm. anmerken lassen, aber ich habe es gehört. Dass er hätte er gerne gehabt, dass, er denn, dass der Betrieb im Endeffekt ja, dann von, schon, ähm, von, Carl Junior, von Carl Junior Ja, wenn du jetzt sowas aufbaust ja. da und äh, das steht ja alles da. Ne? Ich hätte, ich, hätte ja mich ins gemachte Nest, hätte ich ja nur muss und hätte trotzdem weiter reiten können. Ja, okay, aber er, er war ja, ich will nicht sagen mitschuldig, aber er war natürlich auch derjenige, der natürlich auch diese Leidenschaft bei dir im Endeffekt natürlich auch so forciert und ge gefördert hat. Von daher wusste er, dass das ja auch immer im Endeffekt mal passieren kann. Ja, das war wohl so, denke ich, <lacht> ja. Aber gut. Ich glaube, er ist mit der Situation, wie sie jetzt ist, aber glaube ich auch sehr zufrieden. Ja, ich denke schon seit Jahren. Ja. Danach ging es weiter und du hast es vorhin gesagt schon, ähm, dann ist es halt gut, wenn man in eine Stelle kommt, wo man einfach viele Möglichkeiten hat. Dann ging es, glaube ich, schon direkt weiter mit Famos, das ist richtig? Ja, genau. Dann war ich, äh, ich, ich habe meine Lehre da, am DOKR gemacht <lacht> und hatte die auch bestanden und hatte dann quasi dann nachher da auch nur so äh, Boxen gemietet, wie das jeder andere auch machen kann und war aber auch in der Zeit ja schon in diesem Ilbrook team yeah. Und äh, ab schöner Riders Tour dann da, äh, durfte ich da mit mal auf ein paar Turniere und habe dann äh, mit den guten Leuten, sage ich mal, schon so trainiert und alles. Und irgendwann äh, rief mich dann Markus Berbaum an und erzählte mir halt von diesem Job und äh, kurze Zeit später rief mich ja Ostendorf damals an und dann bin ich da hingefahren und dann, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, mhm. als ich dann durch das Tor gefahren bin, äh, mehr brauchte ich eigentlich gar nicht mehr sehen. Da war für mich klar, dass ich das, äh, dass ich das mache. Hat man dann das Gefühl, meine Güte, ich, nicht ich habe es geschafft, aber so ein bisschen, ähm, das ist ja der Wunsch eines jeden Reiters, dass man ja. sagt, meine Güte, in dieser Atmosphäre, also wie gesagt, das ist, die Bedingungen waren einfach toll, ja, ähm, ja ich habe es geschafft. Ja, und man, man sagt sich selber, was man jetzt wieder von Glück einfach äh, mhm. gehabt hat, dass, äh, dass es jetzt einfach wieder weitergeht. So, mhm. ne? Weil das ist ja das heutzutage. Viele, die bleiben dann irgendwann, bleiben sie stehen, weil sie vielleicht nie die Chance kriegen in einem besseren Stall oder nie, nie so ein richtiges Top-Pferd mal haben, aber trotzdem gut reiten. Du musst einfach einfach aber ich, richtig Glück haben. auch. Es ist, bestimmt, es ist bestimmt das Glück, was man braucht, dieses Quäntchen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Es, man braucht aber auch die Gabe. Jetzt will ich nicht alleine nur die Gabe des Reitens nehmen. Gibt es so eine Gabe, dass du sagst, meine Güte, ich habe über das Reiten hinaus einfach auch eine Gabe, dass ich zum Beispiel dem Glück manchmal auf die Sprünge helfe? Ich glaube einfach dadurch, dass es das jetzt auch mit Markus Berbaum so gekommen ist, dass ich sehr gut kann mit Leuten. Ich glaube, mhm. ähm, ich glaube, die schätzen an mir, dass ich sehr offen bin, dass ich so das sage, was ich so, so denke, dass ich ähm, ehrlich bin und äh, dass ich immer für den Spaß äh, zu haben bin oder für Spaß auch so äh, manchmal ja. sorge. Und ähm, ich denke, das ist schon ein Vorteil gewesen, dass du auch äh, Dich mit den richtigen Leuten gut verstehst, mhm. das, das macht auch viel aus. Dass oder? die Lust haben, mit dir was zusammen genau. machen zu machen. Ja, Gerade genau. die, die dann ja die Möglichkeiten haben, du hast Familie Ostendorf angesprochen, dass die sagen, meine Güte, mit dem habe ich Lust, die nächsten Jahre im Reitsport einfach ja, ja, zu machen. Genau. Wobei zum Glück, mein Lieblingsspruch ist ja von Tiger Woods, der wurde von einem Journalisten halt auch irgendwie mal, nachdem er irgendwie so einen 480 Meter putt irgendwie hatte, dann auch irgendwie sagte er, Mensch, Herr Woods, da haben Sie ja richtig Glück gehabt. Und dann antwortete er, ja, aber wissen Sie was, je mehr ich trainiere, ja, Glück habe ich einfach auch. Ja, das stimmt auch. Manchmal muss man, muss man im Endeffekt entweder mit trainieren oder ähnlichem sein Glück auf die Sprünge helfen. Ähm, apropos Training, ähm, ist dir das immer leicht gefallen, dass du gesagt hast, äh, meine Güte, Talent ist das eine, aber ich weiß, Talent bringt dir nur dann auch was, wenn du wirklich der hart dran arbeitest? Ja, aber dadurch, dass ich immer relativ viele Pferde hatte, äh, war ich ja gezwungen, auch viel zu reiten und zu springen. Und dann am Ende bringt es ja dann auch die die Erfahrung mit auf den auf den Turnieren dann auch. Und man, man testet ja sehr viel auch selber dann so mal aus. Wie ist das? Wie ist das? Ja. Gerade mit so auch Gebissen und so. Ne? Ich war damals ähm, oder bin heute noch sehr gut befreundet mit Jan Hofschröer mhm. und äh, dem seinen Vater Ernst. Mhm. Damals ja auch mal Bereiter bei Schocke Müller und hatten ja dann einen großen äh, Ausbildungs- und Handelsstall. Äh, war ich in den Ferien ab und zu auch mal dort. Und, äh, als ich da, weiß ich noch ganz genau erst mal in die Sattelkammer da reingekommen bin wie <lacht> die Trensen dann da, wie das da alles hing und geputzt und dann wurde da jeden Abend die Sattelkammer gewischt und die Sättel. Und ähm, das habe ich gesehen, da bin ich nach Hause gekommen, dann wurden erstmal alle Trensen in so einen Eimer mit Öl, dass sie erstmal genauso glänzten und dann wurden die genauso da aufgehangen und dann bin ich dann damals mal mit ihm in so einen Keller gegangen da hat er die ganzen Wände so Haken und dann hingen da die Gebisse und so und äh, das hat mich unheimlich äh, fasziniert. Nicht, dass ich jetzt so ein, ich habe zwar auch viele Gebisse, äh, mhm. manche haben noch mehr, denke ich, aber so, dass man auch viel nochmal ausprobiert, so dass es noch, gewisse andere Dinge gibt, um noch mal an den letzten Schräubchen, sage ich mal, zu, zu drehen. Mhm. Mit einer Situation, die da ist, nicht zufrieden zu geben, auch wenn sie gut ist, auch wenn man sagt, meine Güte, das ist jetzt nicht schlecht oder was auch immer, aber wir wollen gerne einen Schritt weiter, ähm, hast du den Anspruch, dass du sagst, meine Güte, ich, ich muss, ich will 100 Prozent reichen mir nicht, ich will am liebsten noch mal 110 oder 120 Prozent? Damals war es anders als jetzt, denke ja. ich mal so. Damals, äh, als ich da jünger war und noch angestellt war und wo es dann für mich quasi nur den Sport gab, da, hm. da bist du noch heißer, sage ich mal. Heute, dadurch, dass ich jetzt eine eigene Anlage, Familie habe, ähm, bin ich auch gerne zu Hause und auch nicht mehr so viel, ähm, bin gar nicht mehr so viel, so gerne unterwegs, sage ich mal. Ne? Und da, das ist ein anderer Ansporn. Heutzutage... Äh, sag ich mal, ich will nicht sagen, denkst du noch mehr an die Gesundheit oder schonst noch mehr so ein Pferd. So, damals warst du ja wirklich froh, mhm. dass du jedes Wochenende äh, du los kannst und ja. erfolgreich bist und dann ja. dran bleibst und so. Ne, heutzutage würde würd ich das glaube ich immer mehr so wieder so ein bisschen äh, äh, zurückschrauben. Wieder einmal lieber Luft holen mhm. und, und dann wieder angreifen. Früher, ja, da, da bleibst du dran. Ne? Ähm, immer wenn man über Famos, den Stall Famos äh, spricht, ähm, fällt immer dieses Pferd Diablo, Vizieux, auf. Ähm, ja. das war, da warst du erfolgreich ja. mit, aber auch nicht nur alleine du. Da, war das ein besonderes Pferd zu ja, damaliger Zeit? Ja, das war, das war ein unglaubliches Pferd. Der war ja klein und dünn. Ja. Der hat den ganz kurzen Hals. Ähm, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich den das erste Mal dabei Famos äh, geritten hatte. Wie ich den ersten Sprung gemacht hatte von ihm. Der hat, ich weiß nicht wieso, der hatte so einen Rucken im Körper. Mhm. Wenn du jetzt aber ein Foto gesehen hast von ihm, hatte der so ein komisches Vorderbein. <lacht> aber irgendwie im Körper spürte man was. Spürte man was. Ne? Und da habe ich sofort mhm. meinen äh, Papa angerufen. Damals habe ich gesagt, ich glaube, das ist eine richtige Granate. Wie alt war der da, als du den da geritten hast? War es noch ein jüngeres? Nein, nein, da war der schon älter. War der hat der älter hatte er ja schon ähm, mit Fritz große Vor Preise richtig gewonnen? Er war ja erfolgreich schon mit Rolf Göran Bengtsson, hat ja. in Moskau den großen Preis gewonnen. Da hatten ihn dann damals gekauft von Tops, glaube ich. Und dann hatte er das Jahr Fritz Fervas, der damals als Erster angestellt war bei genau. Famos. Der war auch erfolgreich mit ihm, der hat auch große Preise genau. Ich mit Genau, dann gerannt. Björn Nagel, ja. der hatte auch großen Preis von Frankfurt mit ihm gewonnen. Ja. Und, äh, war das eine Pferdepersönlichkeit, dass du sagst, oder war es mehr das Rücken, was entscheidend war? Oder was war der war? Wahnsinn, also das Auge von dem schon, wenn er dich ja. angeguckt hat, der hatte so ein ganz großes, hellbraunes Auge so. Da wusstest du schon, wenn du den gesehen hast, äh, der war was Besonderes. Oder dann war ich mal mit dem auf so einem großen Stoppelfeld, da wollte ich einen Ausritt machen. Und plötzlich hatte der keinen Bock mehr weiter. Da kriegte ich dieses Pferd nicht mehr vorwärts. Da fing der an zu steigen und zu bocken, dann ist er ab Richtung hause und ich kriegte diesen kleinen Kurz nicht mehr angehalten. Also der, äh, ja, der hatte unheimlichen Charakter und der wusste, wenn ich jetzt so, ich weiß noch ganz genau, wie ich in Dortmund in der Westfalenhalle reingeritten bin, großer Preis, war richtig schwer und, ähm, waren sehr viele Zuschauer da und wenn er, wenn so eine gewisse Atmosphäre dann da, mhm. oder, oder großen Preis von Münze, als ich den gewonnen habe, wenn du da rein und es knistert und es war mucksmäuschenstill oder, oder der vor mir war gut, wie damals, als ich gewonnen hatte, war vor mir Uwe Vollmer dran. Mhm. Ähm, da merktest du, wie der auf einmal Luft holte und, und auf einmal, ja, ja Ab aber das macht dann diese guten Pferde das die aus, guten Pferde. Es gibt die, bisschen, die anderen, die sich klein machen, genau. wenn es drauf ankommt und die, die gut sind, äh, sich groß machen. Ähm, das ist schwierig, das ist, schwierig das ist auch schwierig zu züchten, das hat einfach was mit Mentalität zu tun. Ne? Entweder haben die das oder... Ja, aber ist ja wie bei Menschen. Wenn man genau. jetzt, äh, ich will jetzt nicht sagen, aber wenn man jetzt Dortmund gegen Bayern gesehen hat, das letzte <lacht> Spiel, wie die Bayern, die sind da reingegangen, die wussten... Die machen wir heute platt und die Dortmunder, die noch relativ jung waren, die junge Mannschaft, die sind ja, eingeschüchtert gewesen, weil die, genau ich, genau gesehen haben, mit was sollen... Äh, Jetzt ist das, das Schöne gehen. beim Reiten, dass der Reiter, der dennoch Einfluss drauf nehmen kann, kann man, kann man in einer gewissen Art und Weise, ähm, man kann ein Pferd nicht groß machen, das muss selber natürlich, die anderen, aber trotzdem kann ich ihm, kann man ihm Mut einflößen, kann, kann man ihn noch mal motivieren oder ähnliches machen, damit er es, es sich leichter tut im Großwerden? Ja, du musst auf jeden Fall heutzutage ja... Ähm, ich glaube, die guten Pferde, die wachsen ja auf den großen Turnieren auch. Du musst auf die großen Plätze drauf, damit die das äh, in jungen Jahren äh, auf schon jeden lernen. Fall schon sehen. Mm -hmm. Gott sei Dank haben wir ja die Chancen durch die Youngster Prüfung, dass sie ja auf die auf die großen Plätze da auch schon gehen können und springen können. Aber am Ende ist es wirklich, es ähm, war ganz lustig. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Wir hatten mal bei uns in dieser Gruppe hatten wir Videos von Pretatou mm -hmm. und von ähm Ach, wer war da noch? Catch me. Catch Me If You Can mm. von Alice. Alice, ja, ja. Dass, wenn du die Ritte ja da gesehen hast oder die Pferde da gesehen hast, da hättest du ja im Leben nicht gedacht, dass aus diesen Pferden solche Ausnahmepferde, Ausnahme -Pferde, ja. dass die da äh, großen Preis von Aachen gewinnen oder eine Weltmeisterschaft oder sowas. Aber am Ende müssen, glaube ich, dann auch die, die richtigen Reiter auch auf die richtigen Pferde und dann die Paare dann zusammen, glaube ich, die machen dann äh, den, den Unterschied. Nach Famos, ähm, kam kam ein weiterer und zwar ähm, kam es zu Bernfried Erdmann war das, war das relativ nahtlos oder, oder gab es da oder gab es eine oder gab es dann ja, ich hatte schon mal vorher einmal Kontakt zu Bernfried ja dann bin ich aber doch noch erst dann doch noch bei Famos noch äh, länger geblieben und dann äh, wurde Diabolo aber älter äh, El Paso damals der war gut aber dann auch am Ende nicht so gut wie, wie Diabolo. und äh, ich wusste dass Bernfried äh, auf den ganzen Auktionen richtig super junge Pferde äh, auch eingekauft hatte. Und dann hatte er mich einfach ganz unverbindlich mal eingeladen, ob ich nicht mal kommen mhm. will, mich einfach mal auf ein paar Pferde mal draufsetze, mal springe. Und ja, dann habe ich die gesprungen. Und äh, klar, ich wusste, ich müsste jetzt einmal wieder so ein bisschen äh, rückwärts drehen vom Sport, her, weil viele jung waren. Äh, aber ich habe da schon einfach, merkwürdiges Potenzial dass, ja, gesehen. richtige Talente einfach und, äh, und dann bin ich halt zu Bernfried gewechselt. Ganz interessant, ähm, das Buddelei Blau, wenn man das vor Augen hat, man hat das immer mit, ähm, oder meistens, man hat das mit Karl Box immer vor Augen. Das ganz lustig, das war damals ja? irgendwie, war... Ja, das, das waren das ja die war ersten Zeiten ja auch von Clip My Horse. Halt also das, war, das, war das, das war absolut, das war das Einprägsamste. Es waren ähm, viele Junge, es waren viele großartige Talente dabei. Ähm, einer war mit dabei, über den wollen wir auch noch sprechen. Das war Codex. Ja, ähm, wir haben ja, oh, oh. Ähm, großer Preis Spangenberg. Das war das, geht relativ schnell. Ähm, aber der war der war ja schon vorher, war schon vorher ja mit, ähm, war mit ihm. Was hatte für dich Codex ausgemacht? Was war, was war für dich das, wo du sagen würdest, meine Güte, das ist. Ähm, ähm, er hat anderthalb Millionen nachher mit, mit Christian gewonnen, ähm, ganz, ganz viele große Preise. Was hat ihn zu einem Champion gemacht? Was hat Kodex zu einem Champion gemacht? Ja, erstmal weiß ich noch ganz genau, da habe ich den ja ausprobiert, da war der in Pferden auf Auktion. Mhm. Und da war ich damals mit Marc Ostendorf und habe den da äh, gesprungen. Und dann ist er wirklich gut gesprungen immer, aber gelandet und im Kreuzgalopp gelaufen. Nach jedem Sprung Kreuzgalopp, ob ich jetzt rechts rechtsrum wollte oder ich wollte linksrum. Und dann äh, bin ich abgestiegen zu Marc hin und dann sagt er so, ja, was meinst du? Ja, ich sag, Marc, springen ist gut, ne? aber der, der gewinnt ja keine Springpferdeprüfung. Ich sage, wie wollen wir den auf eine Hengschau reiten, wenn er jedes Mal im Kotzgalopp daherläuft? Und so. Ich sag, der kriegt ja nicht eine einzige Stute. <lacht> ne? Und äh, dann hatten wir uns für ein anderes Pferd entschieden. Und dann hat er aber Bernfried, mhm. äh, den richtigen Riecher, sag ich mal, <lacht> gehabt und ja. äh, hat es riskiert. Und äh, hat dieses Pferd dann halt gekauft und wie ich dann... Ich glaube, zwei Jahre später äh, zu Bernfried gewechselt bin und habe ihn wieder geritten. Da war er schon gefestigter, stärker vom Rücken her, mhm. schon anders äh, vom Maul her auch so zu reiten. Immer noch so ein bisschen seine... Last, dass er nochmal im Kreuzgalopp sein konnte. Hat er Zeit seines Lebens, hat er Zeit seines Lebens gehabt. Ne? Ja. Also es war wirklich so, das muss ja irgendwie... Ähm, jeder hat eine Art und Weise. Ich laufe auch Eier manchmal so dadurch. Jeder hat eine besondere Art, sich zu bewegen. Es war seine Art am ja, Ende, er ne? hätte am Ende so ein bisschen stabiler sein können. Ja. Ein bisschen gefestigt da so. Ne? Aber ja. er konnte ja wirklich, äh, hat man ja nachher auch gesehen, mit Christian da in den großen Preisen oder auch gerade hier von Spangenberg. Wirklich aus dem Kreuzgalopp konntest du einen Oxer springen. Das konnte vielleicht nur Sam von äh, äh, Albert Zuhr, -Sure. Al der ja. der, <lacht> der Aber Codex und der, das waren die Einzigen, die, glaube ich, so eine Klamotte springen könnten aus dem, aus dem Kreuzgalopp. Ne? Das ja. war, ich glaube, wenn er das nicht gehabt hätte, hätte er vielleicht sogar noch, ähm, noch mehr gewonnen. Aber klar. Ähm, Was war der schönste Erfolg mit Ihnen, den du mit Codex hattest? Spangenberg. Spangenberg war super. Vierter Platz auf der Weltmeisterschaft in Lanaken. Da ja, ja. sprang er sensationell. Ähm, Hannoveraner Champion waren wir, glaube ich, Zweimal, oder? Zweimal, oder? Fünfjährig? Nee, nee, nee glaube ich nicht. Einmal. Und dann äh, weiß ich noch ganz genau Bundeschampionat. Äh, Montebellini und Codex One quasi ähm, Favoriten. Montebellini mit Marco Kutscher. Und der hat sein Programm da abgespult. Also vom Allerfeinsten. Und ich fand aber persönlich, dass Codex noch der bessere Springer war. Mhm. Leider war er dann im zweiten Umlauf, im Finale, wieder einmal kurz im Kreuzgalopp. Und da werde ich nicht vergessen, in der Platzierung äh, war Hans-Günter Winkler, war mit einer der Richter, kommt da so zu mir hin und gibt mir so die Hand, gibt mir die Hand, du Idiot, hat er gesagt. Ich dachte, wieso das denn? Ja, kannst du nicht reiten? Hättest den Kreuzgelopp nicht gehabt, hättest gewonnen. <lacht> ja, aber... Gott. Ich habe erst gedacht, oh je, was hat er denn jetzt? Ne? Was, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? <lacht> Aber äh man hatte das bei ihm, ne? wenn er so, so anfing, da hatte man schon so ein bisschen Respekt. Ja, von du ihm hat man Respekt. Hatte, ja. man, hatte man schon immer Respekt gehabt. Du hast es gerade schon, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, das Hannoveraner-Championat und Karl Brox, das gehört auch zusammen. Ich, es gibt wenige Reiter, die so häufig gewonnen haben, glaube ich, wie du es gewonnen hast, mit den unterschiedlichen Pferden. Ähm, wie kam das? Dass du, hast du äh, einen besonderen Bezug zum Hannoveraner Pferd immer gehabt? Ähm, oder war es ein Zufall? Wie, irgendwie an Zufall? Gut, dadurch, dass ich ja bei, damals erst bei Geschütz Moos war und die auch Hannover immer die, die Hannoveraner ja. da mhm. meistens ja gekauft hatten, auf Auktion oder auch selbst gezüchtet hatten. Mhm. Während Fred Erdmann viel Erdmann viele in Hannover gekauft hat ähm, oder auch Hannoveraner ja. Brand an den jungen Pferden da hatte, ja. äh, hat sich das dann einfach auch so ähm, ergeben. Ich denke mal so in den letzten Jahren war es ja wirklich immer auch so ein Battle zwischen Eva, Bitter <lacht> ja. und mir. So sie ja mit den ganzen Hengsten von, äh, vom Landgeschütz Zelle. und dann äh, ich mit meinen äh, jungen Pferden dann immer. Äh, ja. Da waren aber unterschiedliche Besitzer. Es waren im Endeffekt, waren ja dann auch noch, es kamen andere auch noch, die das erkannt haben, dass sie das, dass auch die Vorstellung von jungen Pferden einfach auch, dass das gut aussieht, dass sie das liegt, die Ausbildung. Und die kamen auch und sagten: Meine Güte, wie sieht es aus, Karl? Hast du nicht Lust, irgendwie einen von meinen Pferden auch dann nicht nur da vorzustellen, sondern im Endeffekt auch auszubilden? Ja, ich habe ja auch damals, als ich dabei famos war, mit meine besten Freunden mit kennengelernt. Das ist Lutz Zwinke und Jens Buhl die beide auch sehr leidenschaftliche Züchter sind und ja. mit denen ich auch Pferde zusammen habe. Und äh, ja, letztes Jahr hat ja Lutz, habe ich eine Stute geritten, sein Klassiker. Die war dann auch Anne Varana Champion. Äh, die gehörte Lutz und Hermann Ahlers. Mhm. Und äh, ist natürlich schön, wenn, so auch, äh, wenn du Erfolg hast mit einem Pferd von deinen, deinen besten Freunden. Äh, auch ein sehr schönes Gefühl. Ähm, jetzt müssen wir noch mal auf Zucht auch noch mal ein bisschen eingehen. Ähm Ganz, ganz häufig. Früher war das ganz wenig. Früher haben die sich entweder auf Zucht konzentriert oder auf, auf, ähm, auf den Sport konzentriert. Ähm, jetzt ist das ganz, ganz häufig so, wenn, wenn man mit unterschiedlichen... Ähm, neulich waren wir zu Gast bei Janne, wenn man mit ähm, Andreas Kreuzer oder mit wem auch immer spricht. Ähm, die kennen sich nicht ein bisschen aus mit Zucht, sondern ähm, die kennen sich fundiert und richtig mhm. gut einfach aus. Gehört das mehr denn je zusammen? Zucht und Sport an einem Ort? Das glaube ich schon. Also ähm, ich züchte ja auch so ein, so ein bisschen, aber sage ich mal mehr aus Spaß und so. Äh, ich habe zwar, meine haben zwar immer den meistens äh, einen schlechten TÜV, aber von der Qualität her sind sie oft gut, liege ich oft richtig. Aber äh, klar, heutzutage, du siehst das aber auch in den Youngster-Touren, äh, lese ich mir grundsätzlich auch immer bei den Starterlisten äh, die Abstammung immer durch. Mhm. Und mittlerweile ja auch mit, was es ja mittlerweile gibt, diese ganzen embryo äh, Auktionen schon, wo das nicht geborene Fohlen da mittlerweile schon verkauft wird. Äh, das und, ist ja und Preise Bedingen, und wo, man damals, ja. wo man damals, wo man damals Grand Prix ja, Pferde für <lacht> bekommen Verrückt, wenn man da so, da gehen wir auch immer hin, wenn wir in Zangerseite sind, bei der Weltmeisterschaft, die beiden Fohlen-Auktionen zum Beispiel. Mhm. Äh, ja, ist schon Wahnsinn, was da teilweise für die Fohlen dann auch bezahlt werden. Es sind zwar auch immer sehr gute Abstammungen. Ich sag mal immer, äh, du reizt nicht auf dem Papier. Meistens mh, springt immer noch das Pferd, hm. ähm, aber klar, als erstes guckst du natürlich, äh, ob er die Genetik ob, hat, ob er vielleicht springen kann. Ja, wenn ich jetzt jemanden anrufe, und Züchter, ja, du, ich habe ähm, als, als Beispiel äh, Canan Cassini, weil ich habe jetzt eine gute junge Stute, ist Canan Cassini. Werden die schon mal nervös? So, dann äh, da fährst du schon mal dann hin, hm. als wenn er da... Das wird schwierig, das brauchen wir keinen Namen nennen, aber es, gibt mal, mal. aber es gibt genauso ja. ist es mal Blüte, dann ja. wird schon schwieriger. Ja. Was wir vorhin vergessen haben, im Übrigen, ist, dass ähm, Karl im Übrigen nicht nur den Eimer signiert hat, sondern damit man auch weiß, wann er das getan hat, hat er im Übrigen auch noch ähm, die <lacht> Jahreszahl passend dahinter geschrieben. Ne? Ähm, in diesem Falle gilt es jetzt aber nicht, ähm, Fragen zu stellen, sondern einfach die Freunde zu markieren. Wir losen nachher aus, wer diesen Eimer von karl Hans signiert bekommt ähm, jetzt müssen wir ganz kurz wieder zurückkommen. wir gehen nochmal zurück ausbildung großartige ausbildung von jungen pferden mhm. eins ähm, welches mir sofort einfällt ist lübo ja. wir haben wir haben auch die runde einmal von von lübo ähm, auf dem platz wo wir nächste woche ähm, schon wieder sind in, in hamburg bei der bei der youngster tour ähm, wie viele jahre hattest du Lübeau? Sechsjährig gekauft und, äh, ich glaube, äh, sieben- oder achtjährig verkauft. Ich glaube, achtjährig. Mhm. Was hat, wer ist überhaupt auf diesen Namen Lübbo gekommen? Also meine Güte, wir kennen natürlich... Ich glaube, äh, der Züchter, ehrlich gesagt. Weil er hatte den Namen schon, als wir ihn gekauft haben. Hast du mal gefragt, warum er nee. auf den Namen Lübbo gekommen nee, ist? aber meine Mutter fand ihn immer schön. Ganz wichtig. <lacht> ja. das ist ganz, ähm, mit Lübbo... Ähm, war, das war schon eigentlich so eine, nicht, ich sage Idealkarriere, aber eigentlich so, junges Pferd, sechsjährig kaufen, in den großen Sport reinbringen, ja. internationale Ebene, dann eine Begehrlichkeit finden von, wenn möglich, aus dem Ausland ähm, und dann im Endeffekt dann auch wieder verkaufen, damit man einfach eine Chance hat, dann mit... Ähm, den Profit, den es gibt, sein, ähm, sein Geschäft am Ende aufzubauen. Ja. So ideal hat das mit Lubbo geklappt. Hättest ja. du es damals gedacht, als du Lubbo gekauft hattest, dass das so einer ist, wo das so passen kann? Also, er war auf jeden Fall ein Riesentalent. Ich weiß noch ganz genau, wie ich ihn das erste Mal gesprungen habe. Mhm. Der ist wirklich, wenn der steil 50 Zentimeter hoch war, ist er einen Meter hoch gesprungen. Der hat, also Wahnsinn, wie er gesprungen ist. Aber er war ganz speziell vom Maul her. Und dann habe ich aber. Meine Eltern auch wieder angerufen, habe gesagt, äh, ihr müsst sofort kommen, hier ist ein Pferd, den müssen wir jetzt sofort kaufen. Oh. Und dann sind die auch dann zwei, drei Tage später gekommen, <lacht> habe ich ihn vorgesprungen und dann haben wir den gekauft, da musste erst einmal was abgeklärt werden noch vom TÜV her. Ähm, aber dann haben wir das gemacht und ähm, dann war er auch sofort gut. Er war immer speziell auch so zu Hause. Ähm, er war im Grunde genommen für mich schon fast, würde ich jetzt sagen, ein bisschen zu weich. Mhm. Ähm, deshalb, als ich da damals, ähm, da in Hamburg, als ich da äh, den zweiten Platz gemacht hatte und mir auch dieses Video immer angeguckt habe, habe ich selber für mich gedacht, das ist ja alles äh, gut und schön und das Pferd springt ja auch. Aber ich passe persönlich nicht auf dieses, mhm. nicht auf dieses Pferd drauf. Äh, mich hat selber mir hat es gefallen, wie das Pferd springt, aber mir hat es nicht gefallen, wie das aussieht. Ich, ich will jetzt nicht sagen, wie ich da drauf gehangen habe oder nee, so. Nee, nee, Einfach nee. das Bild gefiel ja. mir nicht. Und dann Hast du da schon gedacht, meine Güte, der, der, der, das, ist ein, das ist ein Pferd für eine Amazone? Oder ja, ja, hundertprozentig. Und mhm. dann habe ich äh, meinen Eltern das gesagt und habe gesagt, ähm, wenn wir den mal teuer verkaufen wollen oder wenn das sportlich mit dem weitergehen soll, da ja. musste eine leichtere Person einfach drauf äh, und ein Mädchen einfach, dass das... Eva saß ja auch mal drauf. Ja, ne? genau. Und dass das Pferd einfach mehr wirkt noch. Ja. Und dann hatte ich Eva gefragt und ähm, Mannheim kann ich mich Sinn glaube ich, ne? Ja, Ball hat sie ihn geritten und dann die beste Runde war dann wirklich in Paderborn, wo ja. die sich dann so richtig eingefummelt hatten auch. Und dann sprang er wirklich oh. sensationell äh, in Paderborn. Und dann rief mich äh, ein sehr guter Freund aus Kanada an, Joe Palmer. Und der hatte eine Kundin, die hieß Jamie Bartsch. in Deutschland und, haben? Ja, mit der kam er dann auch. Kam er Genau, jetzt haben wir schon. Ja, top. Das ist jetzt Wiesbaden. Ja. Das ist jetzt ein Jahr später oder ist es jetzt schon? Nein, nein, nein, das ist schon. Schon zwei drei ja, Jahre. Drei, drei ja, drei Jahre bestimmt her. Zu der Zeit war sie mal hier in Deutschland stationiert. Bei Otto Becker und bei Eva Bitter war sie mal ja. kurz Zeit lang. Na, ja, auf jeden Fall. Äh, kam Jamie dann und äh, probierte ihn aus, zweimal, und äh, da hast du sofort gesehen, ähm, ob, Funkeln in den Augen. Obwohl das gar, äh, absolut kein typisch amerikanisches Pferd war, weil er so mhm. speziell vom Maul her war. Die haben es ja doch lieber, wenn die einfach, sag ich mal, so sind, ja. zu führen sind. Aber sie hat sich sofort super ähm, auf ihn eingeschossen. Und äh, wir hatten ihr dann auch äh, gesagt, wie es am besten geht. Und sie hat das super angenommen. Und von der Größe her und vom Gewicht her war das konnte es nicht besser sein. Ja, ja. Und ja. Ähm, ja, die wollten ihn dann auch am Ende haben. Und äh, das war ein sehr gutes Geschäft für uns. Aber es war auch, glaube ich, ein sehr gutes Geschäft äh, am Ende äh, für sie, dass er dann am Ende mal wirklich bis zum Weltcup-Finale äh, mit mhm. ihr springt. Also ich glaube, da hätte weder Eva äh, hätte das gedacht, noch hätte ich das gedacht, dass das Pferd gut ist dass er vorsichtig ist und das alles macht, klar, aber dass das mal so weit geht, ist so ein bisschen nicht. das, was du vorhin gesagt hast, es sind die Paare, die einfach, das muss irgendwie, das muss passen. Ja genau. Das ist. ist das so eins, das ja, ist so ja. dieses... Ich ähm, glaube, der wäre mit keinem anderen Reiter so weit so gekommen, wie mit, wie mit Jamie. Aber die macht doch alles für ihn, wenn du das siehst, die ja. war ja letztes Jahr hier. Ähm, das, das ist wie so ein Familienmitglied, dass er nicht noch bei ihrem quasi im Bett schläft, das ist wirklich alles. Wenn er nur so ein bisschen... Das eine Haar nicht so liegt wie am Tag vorher. <lacht> Wieso ist das so? Also das wird da wird machen. alles für gemacht für dieses Pferd. Ganz am Anfang haben wir gesagt 2014. War dann die Situation, dass du, dass du dich dann selbstständig gemacht hast? Oder auch, dass ihr das hier gemacht hast? 2014, genau, kommt hin glaube ich, oder? War nee. 2014? 2015? <lacht> 2017. Aber 2014, Aber 2014 selbstständig, genau. Da war ich ja... Ähm, ersten halbtags bei Famos angestellt ja. und halbtags selbstständig habe ich morgens äh, ganz normal die Hengste vom Gestüt Famos geritten und auch die Turnierpferde und dann nachmittags schon meine eigenen und teilweise Brittpferde schon und dann wurde äh, Ann-Kathrin schwanger und dann hatten wir halt überlegt ähm, da ja Sieke doch weit weg war von zu Hause, ob es nicht dann doch wieder Richtung Heimat so ein bisschen, sag ich mal, geht und ähm, dann hatte ich damals Christian Glanemann äh, gefragt, ob das nicht gehen würde bei Ihnen, und dann hat er extra für mich dann auch so einen ganzen da mhm. teilweise neu gebaut, neue Sattelkammer, wirklich alles gemacht und dann bin, sind wir da dann damals äh, ja, nach Füchdorf äh, gezogen ja, ja. Mhm. und äh, da habe ich dann auch Berittpferde und eigene Pferde geritten, aber auch von Christian, äh, Handelspferde, die dann äh, verkauft werden. Sollten und äh, da war es aber so, dass Christian selber auch äh, sehr viele Pferde hatte, und äh, da hatte ich nur eine begrenzte Anzahl an Boxen. Und dann konnte konnt ich schon immer mehr, sage ich mal, Berittpferde kriegen. Und dann kam halt der Gedanke, äh, nicht doch noch mal seinen so eigenen Stall zu haben, damit man noch mehr Pferde auch äh, mhm. nehmen kann, dass man nicht so. Im, Sag ich mal guten Besitzer, der jetzt mit drei Pferden kommen will, sehr gutes Berittgeld zahlen will, den ich so abschlagen kann. Mhm. Und dann haben wir das nach einem Jahr gemacht und dann war ich auf der Anlage von äh, Theo Lohmann in Sennhorst, der Otto. dann direkter Nachbar zu Otto, Otto. Becker. Mhm. Und, Großer Züchter. Ja genau. Mhm. Und äh, das war auch eine sehr schöne Zeit, so auch da mit Theo, der wirklich noch so vom alten Schlag, sag ich mal, mhm. ist und sehr viel züchtet. Und dann, äh, wenn du da, im Sommer dann auf deinem Reitplatz geritten bist, daneben die große Wiese, die ganzen Stuten mit den Fohlen dann da und mussten zwar sich die Pferde immer dran gewöhnen, auch vor allem die Hengste dann, wenn du da am Zaun errittst und direkt daneben waren die Fohlen da, aber dann, die haben sich auch am Ende an alles gewöhnt und äh, war, war eine schöne Zeit. War, war eine schöne Zeit. Danach wurde es aber es wurde im Endeffekt es wurde immer mehr. Es wurde am Ende immer mehr mit dem Rill. und was einem hier einfach auch auffällt, ähm, es ist schon, ähm, ach ja, es ist ein großes Rad. Es ist schon ein großes Rad, was man jetzt so langsam dreht. Schon aus dem Grunde, wie du auch mal gesagt hast, ähm, braucht es auch, damit man im Endeffekt, damit es sich im Endeffekt dann auch amortisiert. Aber ähm, das ist auch schon ähm, mit viel Arbeit verbunden. Ja. Der Gedanke kam ja so als Jamie dann noch mal wieder nach Deutschland kommen wollte und ich aber auch äh, dort keinen Platz hatte und auch mhm. äh, das war für meine jungen Pferde. ich hatte eine 2040 Reithalle, der, der, der Platz der war vielleicht ein bisschen größer, sag ich mal, der Ausflugplatz, mhm. was für mich reicht. hat, wir hatten eine Führmaschine und ähm, für die jungen Pferde, ich, und zu der Zeit hatte ich mehr junge Pferde. Ich Ist das nur gut in dem Maßen? Also in den Ausmaßen? Ja, ich hatte auch von Hausbrand äh, zwei Skyliner, der auch schwerer gehen konnte, mhm. aber äh, das war es dann auch so. Und dann ähm, äh, wollte Jamie halt äh, nach Deutschland kommen und ich konnte ihr das quasi nicht anbieten, bei mir zu sein, sondern mhm. musste sie jetzt nach, zu Otto quasi äh, ver vermitteln. Mhm. Und dann haben wir uns so halt Gedanken gemacht, Mensch, was da auch jetzt, äh, das hört sich jetzt blöd an, aber auch an Geld verloren ähm, geht. Wieder verloren geht, was ja, ich jetzt durchs Training geben und ja. äh, mitfahren auf den Turnieren, was einem da äh, entfällt, sag ich mal. Mhm. Und ähm, dann hatte ich ein, ein Pferd, einen komel nachkomme und Jumper, den konnten wir äh, sehr gut verkaufen. Und äh, dann kam die Verbindung äh, mit meiner Schwester und Ina Hörnschmeier, eine Freundin von ihr dass diese Anlage, wo wir jetzt heute sind, eventuell zu kaufen wäre. Und dann sind wir hingefahren. Und es war zwar groß, ähm, und dann bist du natürlich äh, als junger <lacht> Kerl, äh, war ich auch schon erst ein bisschen, sage ich mal, abgeschreckt. So, ne? Aber doch, dann die große Halle und der Platz, den man die hier einfach hat, die Möglichkeiten die einfach, mhm. die, die ich jetzt hier habe. Ähm, haben dann doch dafür gesprochen, dass man es doch vielleicht äh, wagen könnte. Und dann hast du es bereut oder hast du, oder hast du gesagt, oh, es gibt da bereust du es auf dem Sonntag, sage ich mal, <lacht> wenn du früher angestellt warst und du hast kein Turnier gehabt, du hast sonntags äh, ausgeschlafen oder wenn ja. ihr, ich mal, Aber das ist kein Bereuen. ich glaube Nee, das, das ist halt mh. was anderes. Das ist anderes so, genau. ne? ähm, du machst das, klar mache ich das gerne, weil ich es auch schon mein ganzes Leben ja äh, mache so. Ne? Ähm, ja, ist halt was anderes, ob du damals, wenn du angestellt bist, musst ich so um nichts kümmern, ob jetzt da äh, äh, einen Rasen mähen sag ich mal, den Grasplatz den oder einen Hochdruckreiniger, die ganzen Stelle sauber machen, ja. äh, solche Sachen halt, die dann... Aber man freut sich, man freut sich, wenn es schön ist. Was mehr geworden ist dadurch auch generell, ist einfach auch ähm, das Coaching, das Trainieren von, von Leuten. Du hast natürlich Jamie angesprochen. ja ähm es ist nicht nur Jamie, sondern es sind viele andere auch. Und eine von denjenigen Personen, die gerne mit dir trainiert, ähm, äh, guckte, die hat dir im Übrigen eine sehr, sehr schöne Nachricht ge geschickt. Moin Karl, auf diesem Weg möchte ich dir einmal sagen, wie sehr ich dich als Trainer schätze. Ich genieße es sehr, bei dir zu reiten. Der Umgang mit dem Sportpartner Pferd ist immer fair. Du erinnerst mich daran, meine Pferde beim Training zu loben, bist konsequent. Machst auch strenge, klare Ansagen, was mir sehr entgegenkommt. Eine positive Strenge im Unterricht finde ich sehr gut. Aber auch die positiven Momente im Training werden gelobt. Und du hast mir und den Pferden schon sehr geholfen. Deswegen freue ich mich noch ganz lange bei dir weiter reiten zu dürfen. nett. Bini Bo <lacht> Tausendmal mehr bekannt als wir jemals werden können. Im ja, Übrigen. absolut. <lacht> ähm, sie hat gerade gesagt: ähm, Punkte, die ihr wichtig sind, ist Pferdeloben. Ist das so eine Sache, dass du, dass du sagst, es ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn die sich schon ähm, so anstrengen, dann, dann ist das wichtig? Ja, sie hat ja sehr, zwei sehr unterschiedliche Pferde. Ja. Und ihr, das eine Pferd heißt Carlson, der manchmal sehr energisch ist und oft ihr manchmal das Leben ein bisschen schwer macht äh, beim Hinreiten zum Sprung und das hatten wir neulich halt sehr viel trainiert, das erwartet so mhm. und wenn er das dann wirklich macht, dann habe ich immer gesagt, jetzt, jetzt, lob jetzt, jetzt lob ihn auch mal. Ne? Mhm. Also die müssen ja auch dann am Ende äh, wissen, ob sie was gut gemacht haben äh, oder nicht. Und dann hast du noch gesagt, meine Güte, und manchmal ist Karl auch ein bisschen strenger, ist das, ist das auch? aber es ist einfach nur dein Organ, dass du ein bisschen lauter manchmal bist oder bist du schon oder kannst du auch schon streng sein? Ja, kann ich auch. Ich werde auch lauter. Aber ja. ich finde es besser, eine ganz klare Ansage, ja. als da um den heißen Brei immer äh, äh, rumzureden. Ähm, und, und am Ende kommt es ja auch besser sofort dann an, denke ja. ich mal. Ähm, jetzt ist es so, wir hatten das vorhin schon angesprochen, die ähm, neuen Herausforderungen, gerade eben was das Trainieren angeht, ähm, haben sich ausgeweitet. Die FN meldet sich auf einmal und sagt, meine Güte, ähm, wir können uns vorstellen, dass Karl Brocks ähm, in Zukunft auch in dem Trainerstab ähm, bei der FN mit dabei ist. Jetzt gibt es diese ganz, ganz lustige Geschichte, dass als du, glaube ich, bei deiner Ausbildung mal gefragt ja. wurdest, ähm, meine Güte, ähm, was wollen sie später mal werden? Da, ja, genau. hast, da hast du gesagt, ähm, ich möchte Bundestrainer der Ponyreiter werden. Ja. Ähm, es holt einen manchmal ein, was man, was man mal so im, im Flachse gesagt hat. Ja, ich wurde da ins Büro eingeladen zu Herrn Wendt. Aber ich glaube, alle Lehrlinge mussten da mal einmal hin. Und dann wurde ich gefragt, ähm, ja, wie dann so mein Werdegang, wie ich selber meinen Werdegang jetzt so sehe. Und dann habe ich gesagt, ja, erstmal muss ich ja hier meine Lehre machen. Und dann äh, will ich internationaler Reiter werden. Und wenn das irgendwann mal nicht mehr so ist, dann kann ich ja immer noch Bundestrainer von der Pony Springreiter machen. <lacht> und da haben die sich das aber irgendwie äh, schon notiert, oder, keine Ahnung. Und dann ähm, habe ich dann auf den Turnieren. Ich also letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam mir dann mal immer wieder so der Gedanke. Und dann hatte ich mich auch mal mit Abby Seemann mal ausgetauscht oder mit einer guten Freundin von meiner Frau und mir, der Lena Koch mhm. oder Lena Heinze jetzt. Und ähm, ja, und dann wurde ich halt gefragt, ob ich wirklich zu meinem Wort stehen würde, ob ich da wirklich dran Interesse hätte, weil das sollte sich... Die haben sich wirklich berufen auf das, dass du das damals mal gesagt hast? Mit, ja. Ich muss es sogar zu einer FN-Angestellten mal vor Jahren muss ich im Shuttle-Service im Auto mit der gesessen haben ja. und dann muss ich das auch wohl irgendwie gesagt haben. Da, da kann, kann ich mich aber nicht mehr daran erinnern und mhm. sie hat das auch wohl so äh, weitergegeben und äh, ich ja. Ich glaube, aber es waren nicht alleine nur diese Sachen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, das was für mich einen Karl Brox ausmacht, ist einer, der lebt den Sport. Nicht nur, weil er den Sport liebt, sondern ähm, es ist einfach so diesen Enthusiasmus, diese Euphorie, die du für den Sport hast. Und mit dem, was du vorhin aber auch angesprochen hast, mit dieser Gradlinigkeit. So ist der Weg und dass es ist manchmal auch lauter ist. Und das sind, glaube ich, die Punkte, die hilfreich und wichtig sein könnten auch für unsere Kinder, wenn wir die, du hast selber auch eine Tochter, ähm, wie wir die auf den passenden Weg in unserem Sport bringen. Hast du dir gerade in der letzten Zeit Gedanken gemacht, dass du dir gedacht hast, wie mache ich das? Habe ich eine besondere Art? Werde ich irgendwie was anders machen? Ähm, wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Also jetzt waren ja, hatte ich ja noch nicht so viel die Möglichkeiten, jetzt persönlich auch mit denen so zu trainieren. Es war ja ein Lehrgang und da habe ich schon mit Peter das zusammen so ein bisschen gemacht. Wir haben uns abgewechselt, mal er die äh, drei Reiter, ich habe die anderen drei Reiter so ein bisschen in der Dressurarbeit so ein bisschen ähm, trainiert, sage ich mal. Und danach waren ja jetzt erstmal. Äh, die ganzen Nationen Preissoniere und jetzt der Preis der Besten. Jetzt für mich stand jetzt erstmal wirklich mehr an, die Paare erstmal Kinder wirklich sind. kennenzulernen und die Reiter auch. Ich, ich war jetzt mehrere Jahre ja aus dem Pony-Sport quasi raus. Mein Vater, hm. der, der kann dir äh, zu jedem Pony, zu jedem Reiter, kann er der fast ein Buch schreiben, sage ich mal. Äh, aber ich fange ja quasi jetzt erstmal wieder bei Null an. Und für mich war es jetzt erstmal wichtig. Ähm, die, die die Eltern kennenzulernen, ähm, wie die, sag ich mal, so ticken, ähm, mhm. ähm, ja und dann halt auch die, die Kinder, wie die, halt so, wie die halt so sind und es ähm, ist ja nicht nur das Reiten, das andere, wie sie vom Charakter her sind, äh, das gehört ja alles, sag ich mal, dazu und dann klar auch ähm, äh, die Ponys jetzt, ne? obwohl hat sich das Pony-Material, oder Entschuldigung, das Pony-Potenzial-Material, das ist ganz blöd. pony hat sich das gegenüber deiner Zeit stark verbessert oder ich würd, verändert? Es sind weniger halt geworden jetzt. Weniger Ponys? Ne? Ja, Ponys, ja weniger es waren ja damals mehr Ponyreiter und auch mehr Ponys einfach, weil ja. jetzt mittlerweile ja viele ähm, auf Children äh, umspringen oder umswitchen, sag ich mal eher. Aber... Ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass unsere Ponys früher viel besser waren als die als jetzt heute oder, oder umgekehrt. Es ist einfach jetzt heutzutage eine komplett andere Zeit. Ähm, die haben heutzutage, können die wie bei den Pferden, andere Gamaschen, die mhm. haben andere Gebisse. Ähm, die Sprünge sind ganz anders als, äh, als sie früher waren. Ähm, die Böden sind ganz anders Alles heutzutage gut. als sie noch, als ich zu meiner Ponyzeit. Aber das Feiern und das Freuen über Nationenpreiserfolge, das ist eigentlich noch wie eh und je. Und deshalb haben wir, glaube ich, schon einen der großen ähm, Momente. Äh, <lacht> die, die, äh, ja. Freude zu zweit macht noch ein bisschen mehr Spaß. Passt das gut irgendwie? Ähm? Ich habe mich da in äh, Fontainebleau jetzt bei diesem ja. Nationenpreis unheimlich auch für Peter gefreut. Ja. Weil es war ja jetzt sein letzter Nationenpreis in Fontainebleau. Mhm. Äh, und er wurde da auch äh, persönlich von den Veranstaltern äh, verabschiedet. Äh, ich meine mich daran zu erinnern, die haben gesagt, er war mit über 600 Ponys und über 400 Reitern über die Zeit war Peter in Fontainebleau äh, mhm. und, und das habe ich so im Kopf gehabt, was das für eine, mhm. für eine Zahl auch ist und jetzt hat äh, Deutschland schon lange nicht mehr in Fontainebleau gewonnen. Und das ist Fontainebleau, ist, das muss man wirklich sagen, das ist so ein bisschen schon fast so wie Aachen. Das ist, ein, das, ist das Besondere. Das ist nicht nur dieser Platz, den man hat, der auch schwierig ist. Ja, dieser ja. Platz, Aber den Stellenwert, den Fontainebleau genau. als Nationenpreis hat, ähm, der ist besonders. Ja, ich war ja zu meiner Zeit gab es dieses Pony-Turnier äh, dort noch nicht und ja. auch diesen Platz noch nicht. Und ich habe das nur immer in den Jahren immer gehört. Mhm. Äh, der darf in Fontainebleau reiten oder dass unser Pony geht in Fontainebleau. Und als ich jetzt dann dieses Jahr da selber das erste Mal da war, das ist schon äh, beeindruckend, wenn du da durch die Schleuse reitest. Quasi die ersten 20 Meter, die sind noch so leicht geradeaus mhm. und dann geht es erstmal äh, <lacht> bergab, sag ich mal. Ne? Ja. Dieser Platz der hat ein unheimliches Gefälle, es ist unheimlich schwierig für Kinder äh, zu reiten. Mhm. Und, äh, der, es gibt auch so ein kleines, wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Billard oder so. Ne? Wie so ein kleines, da gibt es auch, so eine, ja. So aber Kle für die ist es ja schon schwierig, sag ich mal, jetzt oh. ähm, eine Distanz hoch zu reiten mhm. und dann geht es kurz kehrt, wieder eine Distanz runter. Ja. Ähm, und zum Beispiel war jetzt ein Ochser hoch, wo du mit dem Bein dranbleiben musst um die zweite Stange. Und dann wäre ich runter war der erste Sprung wieder ein ganz luftiger Steil. Und dann kommen die da hingeritten und haben den gleichen Druck noch drauf wie <lacht> am Ochser. Und BANG! Oh. Und die Stange fliegt. Und da lernen unheimlich die Kinder wirklich so ein... sich da auch mal so was bei zu denken, mhm. äh, wie die zum Sprung hinreiten So, ne? Und Peter hat immer gesagt, dass die wirklich in Fontainebleau auf dem Platz wirklich am meisten lernen. Am meisten lernen. Die Ponys, ja. aber auch die Pferde. Wer da besteht, äh, den kannst du überall äh, quasi mit hinnehmen. So hat es mir Peter erzählt. Aber ich werde es ja in den nächsten Jahren erleben. Du willst das in den nächsten, ja. Hast du dir trotzdem schon mal Gedanken gemacht, wie wirst du, ähm, versucht man es eher mit Positiven, dass man den Kindern eher, bist du der Typ, der eher was über Positives lernt? Oder sagt man auch, meine Güte, aus Fehlern kann man auch lernen? Beides würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ne? Ich gehe auf jeden Fall da auch hin äh, und versuche jetzt, ich kenne das ja selber, wenn du dann, wenn das. Du bist ja unter Druck auch, ähm, nicht nur dich selber, die Eltern sind auch noch hinter dir. Äh, die wollen natürlich, dass, du, dass das klappt und ähm, dann versuche ich schon erstmal auch, äh, die Kinder so ein bisschen erstmal so zu, zu trösten. Oder, Mensch, das war nicht so schlimm und morgen geht's weiter und dann aber auch, klar sage ich dann, ähm, äh, was besser sein muss beim nächsten Mal. Ne? Ich versuche das schon immer auf dem Abreiteplatz, wenn ich so dabei bin, denen so eine gewisse Sicherheit zu geben mhm. oder dann so ein positives Feedback, sage ich mal. Aber es ist doch schon äh, ein Unterschied, wenn du jetzt diese Kinder trainierst oder dann nachher die jungen Reiter, die gewisse Sachen ja ganz anders schon umsetzen können. So mhm. Bei den Ponys, bei dem einen mehr oder weniger, ist es ja auch noch, sage ich mal, ich will nicht sagen Glück. Aber, Sie sind noch ähm, nicht so routinemäßig. Genau, es ist noch nicht dieses hundertprozentige, dass du jetzt, ja. wenn ich jetzt sage, äh, 20 mal 20 Zentimeter dichter. Ja, mhm. das, das kannst du einfach, ähm, ja. das kannst du noch nicht verlangen. Ne? Jetzt hat das trotzdem, hat diese diese Funktion, die du bestreitest, ähm, auch eine gewisse Form der Verantwortung, die du hast ähm, mit diesem ganzen. War das ein Punkt, dass du gesagt hast, meine Güte? Ähm, ähm, ich nehme das an. Oder hast du das vielleicht auch ein bisschen überlegt, dass du gesagt hast, meine Güte, das ist schon auch ähm, eine große Verantwortung, die ich dort habe. Ähm, war das ein Punkt bei deiner ähm, damaligen Entscheidung? Meinst du jetzt anhand der Geschichten, die in dem letzten Jahr jetzt nee, so waren, die negativen? Nein, nein, nein, generell, einfach nur generell, einfach nur, dass man sagt, meine Güte, man steht im, Foto, man steht im Fokus. Ähm, es ist dann auch, meine Güte, ne, man, man hat den Adler nicht nur als Reiter auf der Brust, sondern man hat ihn einfach ähm, generell, den man verdient. das ist schon mehr, als wenn du jetzt nur für das einen... So, daran muss ich mich jetzt echt auch so ein bisschen dran gewöhnen, dass man jetzt, äh, dass man anders angeschaut wird, dass ja. du dir gewissen Sachen jetzt auch nicht mehr, sag ich mal, leisten kannst. Ich bin ja. jetzt nicht mehr Karl Brox, der, der Reiter, sondern du bist jetzt auch schon Karl Brox, äh, der, der Bundestrainer. Der Bundestrainer, mhm. Und da hast du schon auch jetzt eine andere, äh, ich sag mal, Vorbildfunktion jetzt. Du musst mhm. jetzt, ich muss mich jetzt in gewissen Sachen schon auch richtig äh, zurücknehmen und selber... Äh, auch über gewisse Dinge erst, glaube ich, nachdenken, bevor ich sie, bevor ich sie mache, sage ich mal so. Ne? Ja. Äh, mit den Kindern, mit den Kindern, da habe ich gar keine, gar keine, Angst oder ähm, dass ich mir da irgendwie, dass das schwierig werden könnte, weil ich habe das jetzt auch so in in, in und so äh, mitgekriegt, wie die auch untereinander sehr gut so zusammenhalten und Spaß haben, so mhm. Die Kinder sind, finde ich, immer am Ende äh, das Leichteste. Ich glaube, es ist viel schwieriger äh, das Ganze mit den Eltern, äh, das Ganze drumherum, da wirklich, ähm, äh, dass da die gute Stimmung bleibt, dass sich da keiner auf den Schlips getreten fühlt. Ähm, weil ich weiß selber, wie es dann nachher ist, wenn es mit den Nominierungen losgeht. Ich habe selber damals gehabt, rein im Bundeskader, raus im Bundeskader, die Briefe, ja. wenn die dann kommen vom DOKR, ich habe alles erlebt, mir braucht man es nicht erzählen. Ich habe selber alles durchgelebt. Natürlich ist es schön, wenn er genäht wird. Früher war er draufnähen, ja. aber wie enttäuscht ja. war man wenn, wenn man, wenn er einfach dann wieder. Ja, dann aber das gehört, äh, manchmal gehört eine Niederlage oder äh, wenn es mal nicht so läuft, das gehört dazu. Und mhm. daran siehst du ja dann auch am Ende. Äh, ob du jetzt, sag ich mal, eine Mimose da hast, der sich äh, äh, ver, ins, ins, mhm. ins Loch verkriecht oder du hast jetzt wirklich einen, der sagt, so, und jetzt zeige ich es im Brox, mal, jetzt gewinne ich den Preis der Besten, so, und am Ende, äh, die brauchst du dann auch am Ende. Ich hab, Irgendwann mal hat, ähm, wurde Markus eh nicht mal gefragt, was er am Bird from Ellen so besonders gut findet. Und alle hätten jetzt gedacht, meine Güte, weil der Reiter so ähnlich wie ich, oder was auch immer, hätte er gesagt, ähm, hat er gar nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wie er mit Niederlagen umgeht. Das ist das, was für mich am entscheidendsten ist, warum dieser Bird von Ellen einfach auch so erfolgreich ist. Da merkt man mal, wie wichtig das ist, im Endeffekt, A, dass man es auch ab und zu Niederlagen hat, hat jeder Reiter. Klar. Aber eben, wie wichtig das ist, dass daraus man im Endeffekt die Stärke bezieht, die nachher für einen großartigen Sportler erfolgreich ist, oder wichtig ist. Am Ende sind es ja wirklich... Ähm im großen Sport, auf diesen großen Turnieren, in den großen Sprängen ist es ja oft ähm, so ein bisschen, dass du gewinnst oder so ein bisschen, dass es auf einmal in die Hose geht, weil du ja auch viel riskierst. Und wer viel riskiert, ist das Risiko auch höher, dass es entweder klappt und du bist vorne oder es geht in eine... In die Hose und. Ähm Hast du Ziele, dass du sagst, meine Güte, das, ist, das wäre jetzt so ein bisschen, das sind so, da möchte ich hin eben mit den, mit den Equipen, das, was das sind. Klar, Europameisterschaften sind wahrscheinlich ähm, ist immer ein Ziel, weil das ist ja halt der größte Gradmesser. Ja, ich, wär, ich möchte auf jeden Fall, und das ist, das wünsche ich mir, dass mhm. aus, den, aus den Profistellen die Kinder auch mehr wieder in den, bei den Ponys bleiben und nicht sofort auf die auf die Großpferde kommen. Mhm. Dass man doch noch mehr, ähm, weil ich habe das jetzt in Oplabeck gesehen, dass wirklich mehr, da waren ja Ponys, Kinder, Junior und Junge Reiter, dass bei den Ponys doch äh, mehr sind aus Nicht-Profi-Springstellen mhm. und dass das dann nachher aber bei den Junior und Junge Reitern äh, sich ändert, dass da wieder okay. äh, die auch Gute Stelle dann da, sag, sag ich mal, hinter sind bei den Eltern. So, das würde ich mir wünschen, dass wirklich ähm die auch den Ponysport im Endeffekt auch unterstützen. Ja, da, genau. Also, das ist ja wie bei table zum Beispiel damals, das war im Endeffekt ähm, beide, ne? Mogies, ja, ähm, so und so weiter, die waren, ähm, ähm, die waren die große Bank im ja, Endeffekt. Laura Klapphake. Laura, Enno damals ja auch noch, ja. also, ne? Der, dieser, dieser auch. Ja, viele, Stühlmeier. Ähm, ja. Komm. Viele, viele kommen aus dem Ponysport. Ening, mhm. Hassmann, oh, äh, ja. es kommen so viele. Und äh, ja, ich hoffe, dass so, so ein Max Kühner, Mersch Vormann, äh, Ludger und dass deren Kinder, hoff, ich hoffe es, äh, gut beritten werden mit Ponys. Mit werden Ich jetzt ge gehört, Ich habe gehört zu Max Kühner zum Beispiel, ähm, die haben jetzt schon, ähm, da ist ähm, Del Piro. Ne? Ja, dieser, der, der Schimmel, der, der, Schimmel, genau, dieser Schimmel mhm. der auch noch ein bisschen kleiner ist. Ja. Weil ich glaube, die Tochter von Max ist auch noch nicht so groß. Aber der ist jetzt auch schon dann. Also ähm, die Basis im Endeffekt, Brian zum Beispiel hat auch ähm, jetzt Markus, in Hof, äh, genau, ähm, Markus mersch vormann und so weiter auch so. Also ähm, die, das sieht nicht schlecht aus für dich. Nee, ich hoffe, dass sie da bleiben. Ne? Mhm. Also Meredith, die ist ja auch sehr engagiert mit ihrer ja. Tochter jetzt. Ja. Und die haben ein sehr gutes Pony oder zwei gute Ponys jetzt und äh, Sie hat auch eine gute Figur noch. Da genau. muss man ja auch aufpassen, sag ich mal. Deswegen gehen ja auch sag ich mal, viele dann auch bei den Children, wenn die plötzlich einfach zu groß, zu groß werden. Groß ne? Ne? Das ist ja auch noch so. so ähm, manche, die bleiben klein, die passen gut auf die Ponys, aber manche äh, sind zu groß. Ich sag mal jetzt so ein Mika Rot bei den mhm. Children, so ein Talent, sag ich mal, wie er jetzt ist, ja. äh, bei den Ponys, das wäre ja das würde man sich wünschen jetzt auch so. Wir haben zwar auch gute Talente bei den Ponys, das, das will ich jetzt gar nicht so sagen, ja, aber ja. Mika, so wie das da jetzt der, beim der Preis, der, Kopf kleiner, beim Preis der Besten jetzt da wieder da äh, einfach abgespult hat, das ist schon, ja, schon, schon super. Mhm. Einfach, jetzt, ähm, wir haben gesagt, am Ende müssen wir einmal über den BVB reden. Ähm, wie, sieht das nächste, wie sieht das nächste Saison mit dem BVB aus? Ja, wir haben jetzt drei gute Einkäufe, denke ich mal, gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht, wer jetzt noch verkauft wird. Ich hoffe mir so ein bisschen, dass der Favre Ab und zu mal so ein bisschen äh, aus sich herausgehen. Ich, ich kann mich dran entsinnen, ähm, das war bei diesem einen Spiel, da hattest du nachher kurz gepostet. Bre gegen Bremen. Ähm, gegen Bremen, es kann nicht sein, genau. dass der In der 83. Minute das erste Mal das Köpfchen da unter <lacht> aus seiner <lacht> Hütte, Hütte rausstellt. Ja, das mag ich nicht. Das geht nicht. Und wenn man dann die Bilder vorhin gesehen hat, wie, wie Karl Brock sich über, ähm, über, über Nationen geht, das sind zwei Welten, die im Endeffekt die stoßen aufeinander. Gut. Findest du ja. ihn trotzdem als Trainer gut? Ich glaube... So fachlich ist er, glaube ich, äh, schon gut, mhm. aber der Klopp war trotzdem der Beste. Klopp, Klopp, Klopp war trotzdem der Beste. Ähm, ein absoluter Klassiker ähm, ist, dass wir am Ende immer das klassische Speed-Interview machen. Ne, da musst du im Endeffekt, ich gebe zwei Sachen vor, du musst sagen, das eine oder das andere. Ähm, und deshalb fangen wir natürlich fußballmäßig an. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Heimspiel? Ja. Äh, aber Auswärtsspiel auch? Und dann Südkurve eigentlich oder? Ähm, nee, ne, Platz, was gerade noch nee. geht. Platz, was gerade noch geht. Ähm, Bandage oder Gamasche? Gamasche. Weil es schneller geht? Oder generell, wir mit Bandagieren, ist so. Mh, Weiß ich nicht. Muss, muss nicht so ich gut sein. Ich reite nur mit Gamaschen. Ähm, Handschuh oder ohne eigentlich? Handschuh. Immer? Meistens. Auf dem Turnier auf jeden Fall immer. Mhm. Ähm, Lammfell oder Gelpad? Gelpad. Gelpad. Ähm, du hast vorhin gesagt, wir haben deinen Rasenplatz gesehen, wir haben deinen Sandplatz gesehen. Trotzdem, was ist dein Favorit? Rase oder Sand? Also, ich finde es schon geil, diese Turniere wie Spruce Meadows und Aachen, mhm. dass solche Turniere oder auch Fontainebleau, dass sowas auf Gras ist. Ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen. Wäre schlecht, das, wenn unser Sport nur noch auf Sand wäre. Dass das auf Sand wäre. Ich mhm. glaube, dann wäre es nicht mehr dieses Flair oder diese Atmosphäre, wenn's, wenn das auf Sand wäre. Ich habe den Unterschied gesehen auch äh, in Falkenswart, äh, mhm. wie der Platz da in der Arena, wie das aussah, als es Gras war. Ja. Und wie es jetzt aussieht, wie. Sand. also Es, ist, es wird auch austauschbarer einfacher, ne? es, im Ende, es wird auch austauschbarer, das Ganze, ne? Im Endeffekt... Ähm, ja, Sand hast du ja überall. Sand hat man, Sand hat man wie, Sand, wie Sand am Meer. Ähm, Ochser oder Stein? Ochser. Jetzt ähm, kommt's. Lieber morgens oder lieber abends reiten? Morgens. Und ähm, die klassische ähm, Schlussfrage, Schimmel oder brauner? Schimmel. Schimmel? Ja. Wobei eigentlich, wenn man mit Karl Brox bringt, man eigentlich am ehesten eher mit dunklen Pferden. Wobei El Paso damals auch ein Schimmel, ne? Ja, aber meine Ponys die waren auch oft Schimmel okay. und es äh, gibt nichts über einen guten Schimmel. Es gibt nichts über einen guten Schimmel. Karl, ich sage tausend Dank, dass wir da sein durften, dass ja. wir einen kleinen Gerne. Einblick äh, so ein bisschen <lacht> bekommen konnten. Ja. Und ähm, ich hoffe, den Zuschauern hat es auch Freude gemacht. Wenn die passend ähm, verlinkt haben, dann kriegt einer diesen großartigen Eimer. Und bald gibt es auch wieder Zucker Spy.